Comic-Cookies! Lecker! Willkommen bei den Comic-Cookies! Heute dabei Steffen, ich Feli und... ...Uni! <lacht> Was? Wer redet da? Was? Und Uni, und äh, als Gastredner wieder der Alba. Und der Breedstorm fehlt heute. Äh, weil er uns hasst? Das weiß ich nicht. Nein, weil er keine Zeit hat. So, äh, haben wir Comics gelesen? Also wir sind vor allem erstmal eins, unvorbereitet. <lacht> wir sind voll gut vorbereitet. <lacht> unvorbereitet und ich bin ein bisschen angeschlagen. Deswegen dürfen wir heute Mädels ein bisschen ausführlicher reden. Und, ah, Onis äh, Fachgebiet auch, <lacht> reden. Das ist gemein. Habt ihr denn auch Comics gelesen? Ich habe Comics gemacht. Du hast ja Comics gemacht. Kannst ja auch was machen. Ja, erzählen. reden wir über Onis Webcomics. Das tut mir so leid. Nein, aber du hast ja Comics gemacht, stimmt. Ja. habe Ich, ja ich habe diesen Monat zwei Comics Episoden nochmal verlinkt, deswegen mhm. erzähl doch mal kurz. Äh, ich habe für den, das ist schon ein bisschen her, für den Free Comic Book, der in den eigenen, meine Webcomics gedruckt und äh, Jetzt für mein Diplom-Nebenfach eben noch einen Comic zusammen mit der Asja Wiegand gemacht. Mhm. Äh, die kennen einige von gestern noch. Genau. Das heißt, damit war so, ich. So, was beschäftigt. war denn gestern? Also, das ist jetzt <lacht> total gescheuert. <Gott>. <lacht> Nein, also der Comic heißt wurden, von äh, gestern noch. Gestern noch wurde. Nee, ne, gestern noch. Genau. So. Ja. Gestern was, was hat sie aktuell in der Pipeline? Hat sie auch irgendwas? Sterne sehen. Genau. genau. Ja. So, gut. Wie äh, kommt man denn an den Comic? den als ihr zusammen gemacht habt momentan gar nicht, die sind nur in der doch auch online online ja online stimmt wir sind online ich glaube den Link Was gibt es ja den habe ich ja, schon mal verlinkt. Ihn, den wir haben ihn später. ja schön hier als Hardcover man ja. kann es nur nicht sehen deswegen es sieht nett wunderschön drin. aus ja. wir freuen uns drauf dass der vielleicht irgendwann nochmal in gedruckter Form kommt genau aber Ganz so lang wie gesagt könnt ihr schon mal online stöbern genau. Und Adresse gibt es ist eine Tumblr Adresse genau. so häufig bei euch ja. Tumblr ist eben, also auch für Leute, die äh, Comics machen, deswegen so angenehm. Erstmal behält man all seine Rechte. Das ist nämlich gar nicht mehr so äh, ungewöhnlich. Äh, dann ist es super schön, einfach zu handhaben, auch mit Mehrfach-Accounts. Also wer mal sucht, ich möchte irgendwo Comics hochladen, man kann auch ganz, ganz, ganz schnell, genau wie bei WordPress, ähm, die eigene E-Mail, also die eigene Webadresse als die Tumblr-Adresse umbasteln, sodass da kein nerviges Tumblr dahinter Und Man mehr kann steht. sich super zusammen auch.. Äh Genau. Tumblr-Accounts quasi teilen, wo einfach jeder über seinen Account drankommt und dann Sachen hochlädt. Das ist auch sehr schön genau. für Gemeinschaftsarbeiten und so. Das ist nämlich bei WordPress manchmal gar nicht so einfach, das Account-Management. Das hat, ist bei Tumblr definitiv sehr, sehr simpel mhm. und äh, deswegen kann man so einen Tumblr-Account halt innerhalb von... 10-20 Minuten erstellen und wenn man eben unter Zeitdruck steht, ist das eine super Sache. WordPress kann einfach unheimlich viel, was jetzt also ich finde WordPress auch toll, aber äh, oft kann es zu viel für das, was man halt als Webcomic... Ja, ich finde WordPress ist eher was für Leute, die wirklich Blogs machen genau. und Geschichten oder sowas, ähm, Rezensionen mit genau. Bildern dann meinetwegen auch, aber für pure Comics... Für pure Comics ist Tumblr schon besser, das ein weil... richtiger ein ja. Genau. Ja. Ja, kurzer Einblick in wie mache ich Comics, äh, wie stelle ich die online. So, mhm. Wir haben einen Leserbrief bekommen. Oh ja. Wird also eh nicht lesen. nur einen Leserbrief. Ja, es ist eher ein Leserpaket gewesen. Ja, richtig. Das war ein und. richtiges Leserpaket. Ich war ganz baff, als ich es dann bekommen habe. Ähm, dachte so ein Riesenpaket. Äh, habe ja gar nichts bestellt. Was ist das jetzt? Und dann mache ich halt auf und dann sind da jede Menge Comics drin über die wir an dieser Stelle einfach mal stillschweigen, äh, bewahren und wir können. Vielleicht wird darüber mal was erwähnt in weiteren genau, Podcasts. Genau. Der ein oder andere wird sicher mal besprochen werden. Also es ist so, und die äh, lagen jetzt die ganze Zeit beim Steffen und dadurch, dass wir uns jetzt nicht häufig getroffen haben, gerade durch meine Comicarbeit, sind wir jetzt das allererste Mal immer noch ohne Breedstorm wieder mal vollständig. Mhm. Ohne Breedstorm. Weil ja, Breedstorm uns hasst. Nein. Gott, so. oh Gott, oh Gott. Jedenfalls sind uh, jetzt erst die Comics verteilt worden. Und jetzt schauen wir uns die eben an und werden sie wahrscheinlich das nächste Mal oder übernächste Mal besprechen. Uh -huh. um, aber wie gesagt, es gibt noch den Brief. Um, da liest die Feli jetzt mal rein. Genau. Denn der war kann ganz, ich ihn komplett vorlesen? Boah, ja, Also schon. hier steht drin, wir dürfen, also... Ja. ja. Alles klar. Ja, dann dürfen wir. Hallo Comic-Cookies, danke für den tollen Podcast. Gern geschehen. Ähm, Comics haben lange Zeit eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Eines Tages aber, keine Ahnung warum, versiegte meine Leidenschaft für Comics. Eine Dekade lang folgte ich dem Irrlicht einer sinisteren Macht. Ich lebte in einer sechszelligen Parzelle und schuftete über Jahre hinweg für das Wohlergehen unserer Königin. Mit der Zeit allerdings verschob sich mein Schwerkraftzentrum. Ich schlief schlecht, konnte nur schwer abschalten. Mein von Mineralstoffen gänzlich befreiter Körper schien von so unfassbarer Müdigkeit erschlagen. Ich konnte nicht mehr anders, ich musste zwei Gänge runterschalten und eine Exit-Strategie entwickeln, um endgültig aus der Phantomzone zu entkommen. Leicht gefallen ist mir das nicht. Es reicht bei weitem nicht, die Wunderpille von Dr. Reed Richards, Mr. Fantastic, zu schlucken. So einfach ist es leider nicht. Es gibt kein Glas, das man einschlagen kann und auch keinen Schalter, den man umlegen kann. Dinge brauchen Zeit. In meinem Fall... Und hier komme ich wieder zum Anfang, haben Comics nicht unwesentlich dazu so beigetragen, meine Synapsen neu zu befeuern. Um wieder in die Comicwelt einzusteigen, brauchte ich allerdings etwas Unterstützung. Ich war viel zu lange weg, hatte eine Menge verpasst und brauchte dringend Input. Ihr wart mir da eine Hilfe und dafür bin ich euch dankbar. Ich brenne für Comics. Heute mehr denn je. Klar gibt es Tage, da, mach, da man trotz allem die Dinge nicht so einfach wegwischen kann. Aber das ist okay, weil ich weiß, dass die Chancen ziemlich gut stehen, mir den Jetpack anzuschnallen um den besten Joyride des Lebens zu erleben. Nee. Ein genau. anonymer Spender. Zuhörer und Spender. Ja, genau. Vielen Dank also für den tollen Brief und für die wirklich umfangreiche äh, Gabe. Ja, haben uns sehr drüber gefreut, haben auch schon schön aufgeteilt bei uns. <lacht> und wie gesagt, der ein oder andere Titel wird sicherlich mal besprochen demnächst. Uni behält alles. Uni war inzwischen auch mit dem König auf dem Mars. Nein, Nein Uni, Uni war nicht so. mit dem König auf dem Mars. Nee, Uni war nicht mit dem König auf dem Mars. Feli <lacht> war das. Ich bin durcheinander das Der, ich der Steffen ist nicht so ganz vertraut. Äh, auf treu, der. der Höhe, nee. so. Der ist noch, noch weniger auf der Höhe. Du, weil gewusst. Pristo mich hasst. Nein, ja. okay. Was ist das, das, hat, denn? das hat ihn tief getroffen. Das hat, das hat die da wieder verbockt und jetzt kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf. Also, Steffen und noch streiten sich und haben Beziehungsprobleme und ich bin schuld, das ist ah, der Typ Oh, jetzt. So krieg's krieg's gleich raus. Mit dem König auf dem Mars. Ich soll den König von Mars jetzt vorstellen. Äh. Okay, der König des Mars. Ähm, das hat mir der liebe Steffen ausgeliehen, mhm. weil er nämlich wollte, dass das <lacht> man für ihn Test liest. <lacht> nett ja sowas passiert ja. hier häufiger du ich habe das hier irgendwie gekauft und es mir <lacht> auf die Finger gefallen ich weiß jetzt noch nicht schau du ich doch mal der, der Basti hatte das damals auch dabei als hm. wir ihn als Gast hier hatten genau jetzt hm. mal ganz schön noch eine zweite Stimme dazu zu hören vielleicht irgendwann mal noch eine dritte <lacht> ich, ich habe mir noch dran keine Zeit irgendwann. nee ich so, du es <lacht> ja auch irgendwann mal lesen Ach, Ach, ja, ja ähm, der König von Mars der, der Hauptcharakter ist ein ähm, Comic-Zeichner, der aber sein letztes eigenes Projekt vor ähm, Jahren vollendet hat. Und seitdem macht er eigentlich nur ähm, Skriptarbeit für naja sehr durchschnittliche Dinge, nämlich Lady Knight. Das ist einfach nur eine Superheldin mit großen Brüsten, die coole Sprüche reißt, wenig tiefe Story. Und er ist eigentlich recht unglücklich darüber. Aber er kriegt halt auch keine eigenen Projekte hin. Und ähm, er hat dann... Äh, einen Vortrag hält er bei so einem, was weiß ich was, Treffen. So ein Treffen, mhm. wo Leute halt reden, so ich mach Comics, weil bla. Und ähm, trifft dort eine, eine, ein junges Mädchen, die halt seine, die halt, sie hat seine Sachen gar nicht gelesen, aber sie ähm, macht halt selber auch Comics und ähm, möchte dann mit ihm darüber reden, ein bisschen so Erfahrungen austauschen. Und sie gibt ihm einen ähm, Comic oder empfiehlt ihm einen Comic. Äh, genau, sie empfiehlt ihm einen Comic, den sie in einem, äh, so einem Laden gefunden hat. Und er geht dann hin, weil er neugierig ist und äh, es ist der König des Mars. Mhm. Und das Besondere an diesem Comic ist halt, als er ähm, ihn aufschlägt und ihn liest, wird er auf einmal hineingezogen. Ähm, ja. Und er landet dann halt in dieser Comicwelt, trifft dort... Äh, andere Leute, auch ein Mädchen, die durch die Comicwelten reist. Also sie hat mehrere Comics in ihrem Rucksack und äh, dort reisen sie halt in mhm. verschiedene Comicwelten und das ähm, Mädchen äh, kommt auch dann wieder dort vor. Und ja, an sich eine interessante Story-Idee. Klingt wie die von Alba. Ja, ich ja, erinnert mich. Ein bisschen an Buch, von Buch zu Buch. Ja, ja, habe ich mir auch gedacht. Interessante Story-Idee. Der Anfang ist mir ein bisschen zu lang gewesen. Dieser Einstieg mit ihm, mit seinen Depressionen und so weiter, war ein bisschen... Ich hab nicht gesehen, wo es hingeht, sag ich mal. Und der Stil ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding. Das muss aber nicht sagen, das ist Geschmackssache. es gibt sehr viele Brüste zu sehen. Das ist also eine tolle Sache für Männer. Sehr viele Brüste in diesem Comic. Sehr, sehr viele Brüste. Ähm, sehr viele Brüste. Auch oh, andersfarbige. Oh, Brüste. Ich habe gerade ein ja. Brüste. Brüste. Um, ein Meer von Brüsten. Oh ja, es also ist tatsächlich ein Meer aus Brüsten. Das ist sehr interessant. Ja, ja, Uni ist schon ganz begeistert. Vielleicht will sie den Dach mal lesen. Vielleicht mal wissen, um. wie viele Leute jetzt auf den <lacht> <lacht> klicken? Aber einfach Was meinst Brüste du mit geht, dem Ziel? So dass das nicht so dein Fall ist, der Zeichensziel oder? Ja, der Zeichenziel ist nicht so mein Fall. <lacht> um, und die, die, die Geschichte... Ich habe das Gefühl, sie, der, der Autor wollte damit mehr ausdrücken, als er dann rübergebracht hat, jedenfalls mir gegenüber, ist Es ist mir auch zwischendurch ein bisschen zu langatmiger Text gewesen, den ich ehrlich gesagt nur überflogen habe. Mhm. Nicht, weil ich oh nur die Bildchen angucken und wenig Text und ich lese auch Romane, <lacht> einfach weil es sehr langatmig und irgendwie nicht interessant geschrieben war zwischendurch und ich mir einfach dachte, komm, ich will jetzt aber wissen, wie es weitergeht, mhm. vielleicht wird es ja noch, fliege ich mal ein bisschen drüber und guck, wie es weitergeht. Also ich weiß, was du... Also der Stil ist eben, ähm, obwohl er sehr cartoony ist, ist der Stil recht steif. Und ähm, das macht die Sachen, auch die dynamischen Bilder sind oft recht undynamisch durch die dicken Linien, ähm, die durch wenig dünne Linien abge... Also normalerweise, wenn man eben so einen etwas dynamischeren Comicstil hat, also äh, ich sage normalerweise, weil es gibt auch viele, viele Comics, die es hinkriegen, mit dicken Linien dynamisch zu arbeiten. Aber hier ist einfach... Ähm die Linienstärke sehr stark, die variiert recht wenig, außer mal ein paar Sachen im Hintergrund durch die Schraffuren. Und dadurch ist so eine gewisse Steifheit in den Zeichnungen, mhm. die dann einen eben nicht mitreißt und reinzieht. Außerdem ist es äh, eigentlich in einem etwas Manga-artigen äh, Stil jetzt gepanelt, also nicht franko belgisch Das heißt, es sind recht wenige Panels auf einer Seite. Das ist eigentlich ein Ausdruck für Geschwindigkeit. Also bei Manga ist ja deswegen... Äh, so viele Kapitel, weil er einfach ein sehr hohes Tempo oft hat. Und hier ist es trotzdem, das, was in den Panel drin ist, sind aber keine Manga-Zeichnungen, sondern franco belgische Zeichnungen. Das heißt, recht weit rausgezoomt, was dann wieder ein bisschen clasht mit der Erzählart. Also, das ist so meine ja. erster Eindruck, was ich habe. Also, du hast, es sind zwar raus, also es sind wenig Panels, aber was auf den Panels passiert, ist eigentlich eher was, was, was man, also, sehr rausgezoomt. Man ist mhm. nicht so nah an den Charakteren ja. dran, wie man eigentlich bei Mangas gewöhnt ist. Deswegen ist es so ein schön... ist mal wieder so ein Hybrid-Ding. Oder vielleicht, keine Ahnung, ob das irgendwas ein eine andere Stilart ist, die ich jetzt nicht so ausführlich kenne. Ja, Ja und die, die Story ist halt... Ähm, hat den Ansatz dazu, was ähm, ein bisschen Tiefsinnigeres zu sein, sag ich mal, weil es ist sehr schön. Er hat halt die Begeisterung an Comics verloren, trifft dieses Mädchen. Sie ist voller Flamme, weil sie ist noch jung und gerade frisch dabei quasi, und er denkt sich, hey, so möchte ich auch wieder sein. Das ist eigentlich ein schönes Potenzial, aber es entwickelt sich nicht richtig. Sie reisen mhm. dann in diese Comics, man kriegt dieses Meer aus Brüsten, also der erste Comic, in die sie reisen, ist auch diese Geschichte, so eine Art Self-Insert, die der die jemand geschrieben hat, wo ähm, der König zum Mars kommt, der wird dort erwartet von der Herrscher von grünbrüstigen ja. Bräuten, die ihn alle heiraten wollen und ihn glücklich machen wollen. Es ist... Ähm, hat mich persönlich einfach äh, direkt sehr rausgerissen. Nicht, weil ich was gegen Brüste habe, sondern einfach, weil es Hey, ich bin depressiv. Hey, Brüste! Guck mal, viele Brüste! Und ähm, <lacht> dann versucht dieses Mädchen halt auch so ein bisschen so eine ähm, ich sag mal, emanzipierte Seite reinzubringen. Also sie erklärt diesen Frauen dann, dass sie auch ohne den Typen äh, Spaß haben können, dass sie nicht traurig rumsitzen und auf den König warten müssen. Und ähm, keine Ahnung, so ein bisschen, also sie versucht so ein bisschen Emanzipation da reinzubringen, mhm. aber es ist so total seltsam, steif und unangenehm gewesen für mich, also es hat mich einfach, der, Weib, der, der weibliche Charakter dieses Mädchen hat mich überhaupt nicht angesprochen um, und es ist dann alles sehr seicht, sie reisen dann durch diese Comicwelt. es passiert aber nicht viel, es passiert nicht wirklich viel. Charakterentwicklung äh, nicht so richtig. Also er hat dann später noch, ähm, kommt er in einen Comic, wo er halt eine Fortsetzung mitgezeichnet hat. In die, in die Originaldings. Es oh, gibt ja cool. immer Reboots von. Er macht Reboots für Superhelden quasi. Ah okay. Mhm. Und er trifft halt einen Superhelden, den wo er ein Reboot für gemacht hat und ähm, redet dann auch mit ihr und äh, hat dadurch auch so ein bisschen eine Erkenntnis, aber es kommt alles nicht so richtig über. Es ist ein bisschen, es ist einfach plätschert so vor sich hin. Es hätte Potenzial gehabt, richtig Spannung und Action zu haben, aber die hat es für mich jetzt nicht. Hm. Vielleicht sehen andere Leute das anders. Ähm, das Ende war ganz nett, aber ja, es fehlte halt ein bisschen einfach die Tiefe für mich, die die es hätte haben können. Wenn es pur als Slapstick gemeint gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey, Lustig, cool, aber es, es hat halt weniger pures lustiges Potenzial als auch pures bisschen tiefsinnig irgendwie Potenzial. Kann aber auch sein, dass ich einfach schon zu viele Geschichten über ähm, Autoren oder Zeichner oder sonst was, die in einer depressiven Phase sind und dann sich aus dieser Schreibblockade rausarbeiten, dass ich da schon so, zu viele ja. Geschichten kenne, die einfach gut waren und deswegen meine Ansprüche ein bisschen hoch sind. Mhm. Soll ich nämlich sagen, das ist schon ein Trope, was recht verbreitet ist, vor allen Dingen eben Sachen, die nicht regelmäßig veröffentlicht werden. Auch im Webtoon gibt es das ganz, ganz häufig, dass eben Zeichner ihre eigenen Comics besuchen, Zeichner, die Comics mhm. anderer Leute besuchen. Das ist ja. jetzt nichts, wo man sagen würde, oh, total genau. Und halt auch diese Geschicht halt auch diese Grundsache mit ähm, die Begeisterung für die, für die eigenen Werke verloren zu haben mhm. und dann gewinnt man das während der Story wieder. Das ähm, genau. ist auch ein häufiges Bild, weil es einfach jedem Kreativen schon mal passiert ist. Mhm. Und wie gesagt, Alban hat mal so eine ähnliche äh, ähm, Bildergeschichte gemacht in, für seinen, in seinem Studium. Mit mir zusammen. Genau, mit Feli zusammen als Protagonist. Und da ging es auch eben durch die Reise durchs Bücherregal, mhm. die über eine Ratte, glaube ich, Ja, war. das Mädchen reist auf einer Ratte durch, um, auf einer großen Ratte, durch verschiedene ich. Geschichten. Mhm. Okay. Das ist halt alles, äh, war ja nur ein Uni-Projekt, deswegen haben wir uns da nicht an Copyright-Dinge gehalten, sondern mhm. einfach Dinge genommen, die es gibt, da wir damit kein Geld machen. Genau. So, dann Steffen. Komm. Ja, ich habe heute so ein bisschen mal das Thema Zeitreise. Warum das für die einzelnen Titel zutrifft, darauf komme ich dann gleich noch ein bisschen. Äh, fangen wir mal mit dem ersten an. Ähm, das ist Batman oder vielmehr Legenden des Dunklen Ritters. Batman, die Maske ist erschienen jetzt äh, beim, beim Comic-Festival in München als Exklusiv-Ausgabe äh, ja, für diese Messe. Und das ist im Original erschienen im Jahre 1992 von Brian Talbot gezeichnet. Ha, Nicht nur ich lese alte Comics. Ha. Ja. Ist aber noch nie in Deutschland veröffentlicht worden. Also jetzt, jetzt erst das erste Mal praktisch zu München als ja, Spezialausgabe. Ich bin der Batman. Genau. Und die äh, die Geschichte in Batman die Maske geht halt darum, dass Batman äh, eines Abends auf zivilische Gestalten trifft, die als äh, naja, als, als äh, ein, einfache Beute, sage ich mal, sieht, weil das Anfänger sind und äh, er sie also relativ schnell dingfest machen sollte. Ähm, als er dies dann auch getan hat, äh, wird er plötzlich ohnmächtig und findet sich in einem Krankenhaus wieder, äh, in welchem er praktisch erkannt wird von dem Arzt als Bruce Wayne. Aber nicht als der Millionär Bruce Wayne, sondern als äh, ein Landstreicher. Also schon als der Bruce Wayne, der Bruce Wayne ist, aber die Geschichte, die ihm jetzt hier aufgetischt wird, ist halt die, dass Bruce Wayne nicht äh, reich, ist. reich geerbt hat, sondern äh, nur Schulden geerbt hat. Quasi. Nee, eben nicht, aber es spielt schon im richtigen Batman-Universum, aber äh, das ist halt die Geschichte, die ihm der Arzt praktisch mitteilt. Und äh, Während, während seines Krankenhausaufenthaltes wird er halt praktisch immer mehr an, an, an den Rand äh, seiner Wahrnehmung geführt. Äh, überlegt, ist das jetzt? Habe ich das alles jahrelang nur geträumt? Äh, Gibt es Batman wirklich? Oder bin ich tatsächlich nur dieser Landstreicher? Äh, er setzt ihm auch ein Kostüm vor von Batman praktisch der Arzt, aber das ist halt ein ganz einfaches Kostüm, so ein selbst zusammengebasteltes, irgendwie mit Gummi, mit alten Gummihandschuhen und so weiter und so fort und äh, das ist so der Kern der Geschichte, also der Batman trifft auch äh, auf, auf Erinnerungen in, in dieser Geschichte und äh, ja, wie das Ganze dann aufgelöst wird, möchte ich natürlich an der Stelle nicht verraten, aber es ist äh, auf jeden Fall lesenswerte Geschichte, schade, dass die bisher noch nie irgendwie in Deutschland veröffentlicht wurde, also Erinnert so ein bisschen an die an die Geschichte mit, mit Hugo Strange, der ja auch mal die Identität Batmans aufgedeckt hatte. Und äh, ja, so etwa in die Richtung geht das ein bisschen. Obwohl es hier nicht Hugo Strange ist. Ja. Uni blättert gerade. Nee, Uni bin blättert du? nicht. Das bringe ich ist euch Hi. heute ständig durcheinander. Hi. Ich bin Uni. Uni hat schon geblättert. Ich so. das ist sehr, sehr mitgenommen. Hier. Ja. Das. Oh. Ja. Nein. Das ist I am Groot. <lacht> I am Groot. Gro Groot ist da. Äh, ja. Äh, Uni hat schon geblättert. Mhm. Was hat so deine Meinung beim ersten Durchblättern mhm. vom okay. zeichnerischen Zeitung. Aspekt? Ähm, sind gerade sehr weit weg. <lacht> <lacht> ich, ja. Gut, was sagt denn die Feli dazu? <lacht> Mir gefällt der Stil. Mhm. Ja. Die äh, Gesichter sind schön detailliert. Ähm, das stimmt, ja. Also sehr, sehr schöne Mimiken. Also, es ist jetzt auch, ein, äh, auch eine Batman-Geschichte, die nicht viel auf Action setzt, sondern eher so auf, auf zwischenmenschliche Interaktionen. Ja. Ne? ja. Er weint viel. Er weint viel, ja. Und es gibt viel Flüssigkeit. Oh, <lacht> also, ja. das ist nicht das erste Mal, es gibt auch. Ja. ja. Ähm, dramatische Zwischentraumsequenzen. Mhm, genau. Also und? wie gesagt, das ist mal äh, deswegen für mich eine Zeitreise, doch, weil sie halt aus einer ganz anderen Zeit kommt. Mhm. Und äh, wie gesagt, in Deutschland noch nicht zu lesen war, also zumindest nicht auf Deutsch. Und warum und, äh, das was mit Zeitreise zu tun hat, damit kommst du noch? Oder ist das nee, das so? ist die Erklärung, weil der halt aus 1992 ist. Ach, die Zeitreise... Der kommt, unsere Zeitreise in die Comics. Ja, okay. unterschiedlich bei den Comics. Also, wie okay, gesagt, dann muss äh, ich ja eigentlich auch Zeitreisen. <lacht> ja, ich habe ja das nur so ein bisschen für mich als roten, roten Faden heute gemacht. Jetzt lasst euch da auch von nicht beirren. Also, das hat bei der Geschichte halt wirklich nur den, den Aspekt, weil die halt aus der längst vergangenen Zeit ist. <lacht> Ja, es ist halt so, wenn man, wenn man ältere Geschichten liest, aber die ist äh, hat mich doch noch sehr gefesselt. Also hat mir sehr gefallen. Kann ich nur empfehlen. Und weil der Priestum heute nicht hier ist, Ruhe, er <lacht> äh, äh, hat er uns äh, wie so oft schon Autodateien geschickt. Und die hören wir dann jetzt. So. Freunde der Nacht, natürlich geht das Ganze nicht hier ohne eine kleine Zugabe meinerseits aus, denn ich habe noch einiges zu berichten in der Nachlese von äh, München, ähm, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Es gibt so gewisse Gewohnheiten, äh, wenn ich auf äh, Comic-Messen gehe, egal ob es jetzt Erlangen oder München ist, und eine davon ist eigentlich immer, dass ich mir den neuesten Comic von Tompa kaufe. Der hat, das ist ein Zeichner, der zusammen mit seinem Autoren Robert Herakles Geschichten umsetzt für The Next Art. Und das bekannteste, was er bislang gemacht hat, ist Der Engel. Das ist eine deutsche Superheldenserie über einen, ja, Rächer, der über ein Berlin wacht. Allerdings ist es nicht das aktuelle der Berlin, sondern ja eine unschöne Zukunftsversion der Hauptstadt, in der äh, ja verschiedene Nazis versuchen, äh, ihre Macht auszudehnen und äh, arme, hilflose Menschen anzugreifen. Also, ja, ihr seht, es ist in der Zukunft. Es ist jetzt nicht äh, in der Einöde eines äh, östlichen Bundeslandes angesiedelt, sondern schon in der Zukunft. Und ähm, ja, was, was mich äh, sofort mitgenommen hat äh, bei der Serie, als ich es zum ersten Mal vor einigen Jahren gesehen habe, waren die Zeichnungen, weil er wirklich einen sehr, sehr äh, schönen, äh, ja, amerikanisch beeinflussten Stil hat, ähm, auch gern mit, mit Farben spielt ähm, und äh, wie gesagt, das ist jetzt schon der vierte äh, und damit der vorletzte Band der Reihe der Engel erschienen. Und äh, ich kann sie eigentlich nur jeden ans Herz legen, der sich äh, für derlei Superheldengeschichten interessiert, weil es wirklich klasse umgesetzt ist. Ähm, ich bin auch nicht das, der Einzige, der der Meinung äh, ist, dass äh, die beiden einen sehr guten Job machen. Denn die beiden sind äh, von der Stan Lee Foundation ausgezeichnet worden mit ihrer neuen Serie The Counselor. Die äh, auch komplett, äh, das US-Heft liegt komplett online vor und nun gab es äh, neuerdings auch äh, das Ganze auf Papier. Ähm, und auch das ist eine sehr interessante Superheldenserie über hm, ja eine ganz andere Art von der Superheldenfähigkeit, die hier der Counselor hat. Der Counselor ist jemand, der äh, vom Weißen Haus äh, beauftragt wird, zum Beispiel, wenn es Probleme gibt und im aktuellen Heft Gibt es auch ein Problem, denn es gab eine Entführung im Weißen Haus. Und zwar äh, ist die Tochter des Präsidenten entführt worden. Und da muss der Counselor eingreifen. Auch das optisch sehr, sehr äh, opulent umgesetzt worden hier von Tompa wieder. Macht also auch da möchte ich über die Handlung nicht allzu viel verraten. Aber wie gesagt, äh, Freunde von Superheldensachen können da beherzt zugreifen, ja. Also es macht wirklich Spaß. Und wie gesagt, man kann sich die US-Version auch online auskommen äh, angucken, weil das, äh, wie gesagt, hier von der Stan Lee Foundation gefördert wurde und der gute Tompa auch äh, Stan Lee getroffen hat und dir das Ganze äh, sehr unterstützt. Im Anhang des Bandes äh, findet sich dann noch eine schöne Fotogalerie äh, von dem äh, Besuch Tompas bei der San Diego Comic Con wo er ausgezeichnet wurde, wo er neben Stan Lee auch Todd McFarlane getroffen hat, also und und weitere natürlich und also es ist wirklich äh, ja, denke ich für einen Comic-Schaffenden großartig, wenn wenn das was man gemacht hat äh, so weit vorgedrungen ist, dass es schon diese beiden ja, die jeder für sich äh, eine Legende sind, äh, in Augenschein nehmen und ihn auch noch dafür auszeichnen und beglückwünschen. Also das ist schon äh, eine verdammt coole Sache. An dem Stand von The Next Art habe ich dann noch äh, einen kleinen Zufallsfund gemacht. Und zwar ist das die Serie Tank von Sebastian Drefniok. Ähm, das Ganze ist auch als Webcomic erschienen und äh, die Printversion gab es dann hier für 5 Euro zu kaufen. Äh, Tank, da kommen natürlich gleich wieder die Erinnerungen hoch an Tank Girl. Speziell, äh, wenn man das Cover betrachtet, da ist eine Dame, die äh, auch so mit einer gewissen... Äh, ja. Äh, Punk-Frisur, die äh, in Endzeitklamotten klamotten mit einem abgebrochenen Schwert äh, vor dem Brandenburger Tor sitzt, äh, steht. Und äh, so in diese Richtung geht es auch. Also ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, wie Tank Girl äh, auf deutschem Boden. Bloß halt äh, mit weniger Spaß und dafür etwas äh, mehr Action. Ähm, beginnt auch gleich, äh, das ist auf der ersten Seite, mit einer armen, geschändeten Dame, die von so ein paar, wie soll ich das sagen, äh, Endzeit-Raudis äh, an den Baum gefesselt ist und äh, ihren Freuden dienen muss. Und äh, die junge Dame von Cover mit der auftätowierten Nummer 208 kommt dann dazu und ja, löst dann die Situation auf ihre Art und Weise. Also das hat mir auch optisch sehr, sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir bei der Serie noch so ein bisschen fehlt, ist ja auch so der Bezug zu Deutschland sein. Und den, den habe ich jetzt noch nicht so, so richtig vorgefunden, bis auf das Cover. Ist es halt so, dass das sich das Ganze in der Steppe zuträgt. Und äh, am Anfang wird auch darauf hingewiesen, dass es das, das ehemalige Deutschland ist. Äh, man sieht aber maximal vielleicht noch eine Stromleitung irgendwo rumstehen. Und äh, der Rest deutet jetzt für mich nicht wirklich drauf hin. Also es ist klar, dass die jetzt nicht gerade auf auf dem Brandenburger Tor äh, irgendwie sitzen und frühstücken müssen. Aber ein bisschen mehr Bezug zu heimischen Sachen äh, hätte ich mir da noch gewünscht. Also da kommen auch äh, wunderbare Waffen wie ein Schwert und äh, eine doppelläufige abgeschnittene Schrotflinte äh, zum Einsatz. Das sind fast alles eher Sachen, die ich eher so dem, dem amerikanischen Raum zuordnen wollte. Also wenn da jemand... Mit einem Jagdgewehr vielleicht rumsitzen würde oder vielleicht äh, mit einer Standardpolizeiwaffe oder sowas. Das wäre wahrscheinlich eher was, was man da äh, in dem Bereich vorfinden würde. Ist aber Kritik auf hohem Niveau. Das ist äh, sehr, hat genau das, was ich mir von so, so einer Endzeitgeschichte äh, vorstelle. Und äh, das Ganze äh, gibt es ebenfalls online zu lesen, weil der gute Sebastian Treffenjock auf sdcomics.com seine Sachen online gestellt hat und das jetzt quasi die Papierausgabe davon ist. Auch da ist die zweite Ausgabe schon angekündigt und äh, da werde ich auf jeden Fall noch ein Auge drauf werfen, weil das ist so 5 äh, Euro für ein Heft, das kann man durchaus mitnehmen und äh, ich freue mich auch immer, wenn ich äh, junge Künstler äh, da unterstützen kann. Ja, Also schaut auf jeden Fall mal in Tank rein. Eine andere Geschichte, die ich äh, jetzt gelesen habe, ist äh, der Daredevil band Nummer 1 in den Straßen von San Francisco. Das sind die ersten zwölf Hefte des äh, Marvel Now Runs äh, von Daredevil, äh, geschrieben hauptsächlich von Mark Waite. Bis wie gesagt das Heft 12, da durften Brian Michael Madness und Karl Kiesel durften auch nochmal ran. Und äh, wie der Name schon sagt, ist äh, der Devil nach verschiedenen Geschehnissen in der Vergangenheit irgendwann nach San Francisco äh, umgezogen, zusammen mit seiner neuen Freundin und ist der neue Beschützer von San Francisco, was natürlich für gewisse Schwierigkeiten sorgt, weil äh, ja, wenn man sich so durch, durch die Nacht schwingt, ist, ist es halt einfacher dort, wo sehr, sehr viele Wolkenkratzer sind und hohe Gebäude. Das ist ja äh, in San Francisco nur bedingt der Fall. Und äh, ja, auch da hat er mittlerweile offengelegt, dass er der Devil ist. Das hat er ja lange Zeit bestritten. Und äh, auch das sorgt dafür, dass Leute sich natürlich von ihm an Anwalt vertreten wollen, lassen wollen. Ähm, er trifft da auf eine Menge ältere Gegner, die er schon hatte, wie zum Beispiel Owl oder wie zum Beispiel auch den Purple Man. Aber. Ähm, was wirklich äh, interessant ist an dem Band, dass äh, Daredevil so ein bisschen aus seiner Lethargie rausgenommen äh, wurde. In den letzten Jahren ist ihm ja alles Mögliche Schlimmes passiert. Ähm, Freundinnen umgebracht worden, andere Freundinnen umgebracht worden, Freundinnen wieder erweckt worden. Äh, es gab einen schrecklichen Daredevil-Film, <lacht> dass die Figur auch noch runtergezogen hat. Ähm, ja, also ist äh, das äh, Shadowland ist über ihn äh, hereingebrochen. Er wurde vom Dämonen besessen. Also es war eine ja mh, eine gewisse Grundtraurigkeit in der Serie und äh, immer sehr sehr viel Ärger und äh, ja, Verlust auf Seiten der Devils und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das Ganze ist auch optisch so umgesetzt, dass es sehr, sehr bunt und teilweise recht kartonisch umgesetzt wurde. Aber man sieht Daredevil bzw. auch Matt Murdock endlich mal wieder lachen, endlich mal wieder Spaß am Leben haben. Und äh, ja, wie die, die Prämisse von Marvel Now war, äh, ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt für neue Leser. Ähm, hat einfach einfach sehr viel Spaß gemacht, äh, die Geschichte zu lesen mit äh, auch solchen Figuren äh, wie äh, der neuen Black Panther, gegen die er sich auseinandersetzt. Teilweise auch dann natürlich wieder mit juristischen Tricks. Und äh, sehr, sehr berührend war ähm, eine Geschichte ähm, über seinen Vater, den er ja immer sehr, sehr verehrt hat. Aber ähm, wir wissen ja, dass durch Original Sin... Ähm, diverse Geheimnisse, dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit äh, offenbart wurden. Und eins der Geheimnisse ist halt, dass äh, sein Vater doch äh, ja ähm, eine gewisse Gewalttätigkeit an den Tag gelegt hat. Also er erinnert sich da an eine Szene, als er ganz, ganz klein war, die er vergessen hatte. Und er versucht dann zu erforschen äh, bei seiner Mutter, die wir ja noch als Nonne kennen, äh, ob das Ganze sich wirklich so zugetragen hat oder ob er sich irrt. Also da auch äh, Familienbezug hergestellt worden bei der Figur, was äh, sehr, sehr, sehr gut passt. Also ähm, da hat äh, Mark Wade wirklich einen Treffer gelandet mit der Serie. Hätte ich so auf Anhieb nicht vermutet. Die nächste Geschichte, die ich äh, gelesen habe, würde unter <lacht> das von Carlsen so gerne verwendete Label Graphic Novels fallen. Allerdings ist die Geschichte von Panini Comics und äh, ja, die tun keinen Aufkleber auf die Comics. Äh, um darauf hinzuweisen, dass es hier um eine hochwertige Geschichte handelt, sondern es ist nach wie vor ein Comic. Und zwar ist es Kinder der Hoffnung von Marc Levy und Alain Grand. Ähm, Marc Levy ist ein französischer Autor, der relativ äh, bekannt ist in Frankreich. Es gibt auch ein paar deutsche Veröffentlichungen und Alain Grand ist der Zeichner. Und äh, ja, für Marc Levy ist das äh, eine sehr, sehr persönliche Sache, dass er das äh, hier jetzt umgesetzt sieht. Auch sein Buch war schon sehr, sehr ähm, persönlich, weil das eine Geschichte ist, die seinem Vater Marc Levy passiert ist. Die Kinder der Hoffnung ist nichts anderes als äh, eine Resistanzgruppe, die sich gegründet hat in Frankreich in den frühen 40er Jahren. Ähm, das Land war zu der Zeit äh, besetzt von den Deutschen, beziehungsweise nach dem, nach dem Sieg der Wehrmacht wurde Frankreich geteilt in einen eigenständigen Teil und einen von Deutschland besetzten Teil, wo unter anderem auch Paris drin war. Und da ging natürlich... Äh, die deutschen Truppen ein und aus. Und der französische Widerstand hat sich dann ja mit Guerillataktiken, Bombenattentaten und ähnlichen äh, Leute erschießen äh, betätigt, um die äh, Besatzer äh, wieder zurückzudrängen. Ähm, die Resistanzgruppe um den jungen Raymond, Uh, es ist eine besondere, weil sie hauptsächlich aus Ausländern besteht. Also da ist ein exil drin, der vor dem faschistischen System in Spanien geflohen ist. Uh, der Raymond Levi uh, ist, ist jüdisch. Es, es gibt Osteuropäer. Ja, Also das ist eine bunt gemixte Truppe, die sich zusammengetan haben. Und wie gesagt, durch alle möglichen Attentate uh, nun uh, gegen die Besatzung kämpfen. So wird auch mal gerne eine Handgranate in ein vollbesetztes Restaurant geworfen. Und ähm, ja, es gibt gewisse interne Verstrickungen in der Gruppe. Es gibt natürlich auch Damen, die sich daran beteiligen. Und obwohl eigentlich die, die Parole ist, dass man sich nicht mit seinen Kameraden da zusammentun soll, für Liebesdinge, ist das natürlich unmöglich, sowas zu verbieten und so finden sich doch relativ schnell Pärchen. Ähm, das Besondere ist halt, wie gesagt, dass das auf Basis der Geschichten erzählt wird, die ihm sein Vater erzählt hat, also was ihm reell passiert ist und äh, grob lässt sich das Ganze in, in die äh, verschiedenen Attentate von, von äh, Raymond Lévy unterteilen und am Schluss gibt es noch äh, eine längere Episode, wo die Gruppe teilweise abtransportiert werden soll in Richtung Deutschland, in Richtung Vernichtungslager, als nämlich die Alliierten kamen. Ne? Da wurden die Züge dann gefüllt, weil man musste Spuren beseitigen und äh, ja unter menschenunwürdigen Bedingungen wurden die Leute dann äh, in andere Teile, äh, die noch nicht von den äh, Alliierten äh, erobert waren, zurückgezogen. Und ähm, ja, sehr, sehr interessante Geschichte für äh, Menschen, die sich historisch da interessieren und äh, ich, ich, ich mag das auch, äh, wenn man nicht nur durch durch amerikanische Filme äh, und Serien über über diese Zeit was erfährt, weil das ist dann doch immer sehr USA-lastig, als, als hätten die den Krieg allein gewonnen. Und äh, auch die Franzosen hatten etwas Probleme äh, am Anfang auch darzustellen, dass auch andere Nationen da dabei äh, bei der Befreiung Frankreichs mitgewirkt haben. Ja, also da wurden zum Beispiel äh, die Exilspanier, die ja selber unter dem faschistischen System zu leiden hatten, äh, selten bis überhaupt nicht erwähnt beziehungsweise auch verfolgt. Und genau da legt äh, der Band äh, oder, oder der Autor dem Finger so ein bisschen in die Wunde, weil äh, er sagt auch, na, nachdem die Amerikaner da waren, da hat äh, jeder sich dann so eine Resistenzbinde um den Arm gebunden, ob die vorher dabei waren oder nicht. Äh, aber da wollte dann jeder äh, bei der Befreiung mitgeholfen haben. Vorher war es aber durchaus auch so, dass es natürlich auch in Frankreich äh, Leute gaben, die, äh, gab, die ein faschistisches System äh, gut fanden und das Ganze auch unterstützt haben, denunziert haben und so weiter und so fort. Und wie gesagt, da ist der Band leistet dadurch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, auch wie die Franzosen selber zum Beispiel mit mit Kommunisten umgegangen sind, die zu der Zeit halt dem Land auch nicht sonderlich beliebt waren, Nazis hin oder her. Also das ist schon eine recht interessante Sichtweise aus der, aus der realen Erzählung eines jüdischen Franzosen in dem Moment. Und äh, trotzdem ist es unterhaltsam, wobei man ganz klar merkt, dass es keine, äh, keine Actiongeschichte, kein, kein Hollywood-Kino oder sowas, wo, wo alles äh, ein geschlossener Kreis ist und sich alles am Ende auflöst. Das ist in der Geschichte nicht. Also er hat das verarbeitet, äh, was sein Vater ihm berichtet hat. Und äh, ja, das äh, hat halt nichts selber noch äh, großartig dazu im, erfunden halt. ne Im Anhang gibt's es äh, sogar, um das Ganze noch ein bisschen realer zu machen, gibt es dann die verschiedenen Papiere, die er noch übrig hat von seinem Vater. Und äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Das Einzige, was mich vielleicht noch gefreut hätte, noch so, so ein paar Fotos, falls die noch vorhanden gewesen wären, von dem Mann zu so sehen, wie halt wirklich in der Zeit... Ähm, ausgesehen hat. Das hätte das Ganze noch so ein bisschen abgerundet, aber auch das ist ja mal auf einem hohen Niveau. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte und äh, mit 20 Euro für den Hardcoverband äh, äh, sehr, sehr günstig, muss man richtig sagen. Ja, ein sehr schönes anderes Ding, was hervorragend zur Thematik von äh, Die Kinder der Hoffnung passt, ist äh, ein anderer Export aus München den ich mir da habe schön signieren lassen. Und zwar ist es die Heimatlosen von Paco Roca. Von dem Spanier hat wir ja schon mehrfach berichtet. Zumal er hat gemacht Der Winter des Zeichners und Kopf in den Wolken, was mir ja schon sehr abgefeiert hatten im Podcast. Und auch die Heimatlosen ist ein richtig, richtig klasse Band geworden. Franco hat ja Spanien in den 40er Jahren und äh, teilweise auch schon früher äh, mit einem sehr faschistischen System geprägt. wurde auch äh, unterstützt durch das Deutsche Reich, zum Beispiel äh, mit Bombardements von Rebellen. Äh, in dem Fall waren die Rebellen sehr, sehr viele linke Kommunisten und auch Anarchisten, die sich gegen das Franco-Regime äh, gewandt haben. Und äh, vereinzelt konnten die äh, noch fliehen und dazu gehört auch der Miguel Hues, ähm der auf abenteuerlichen Wegen nach Frankreich fliehen kann. Also mit so einem, so einem sehr überbesetzten Schiff werden die dann äh, von, den, äh, von den Briten äh, nach Frankreich verschifft, aber auch da will man sie als Kommunisten nicht so richtig haben und äh, ja, nachdem Frankreich dann von den, von den Deutschen besetzt wird, werden die dann auch nach Nordafrika rübergebracht und äh, dürfen da äh, für, für die Achsenmächte eine Bahn bauen. Und das Ganze entwickelt sich sehr, sehr abenteuerlich weiter und endet damit, dass äh, die spanischen äh, Rebellen quasi auf Seiten der Alliierten helfen, Frankreich äh, zu befreien. Das Ganze ist natürlich mit 39 Euro kein Schnäppchen. Andererseits muss man sagen, das ist auch wieder so ein Backsteingroßer Band, von dem man wirklich sehr, sehr viel äh, zu lesen hat und auch da wieder sehr, sehr neue Einblicke in die Geschichte von damals bekommt, weil auch da ist es eine komplett andere Sicht. Und ähm, auch die Franzosen ähm, haben sich lange Zeit nicht so dazu geäußert, äh, wie viele andere Nationen bei der Befreiung des Landes mitgeholfen haben. Und so richtig freundlich ist man auch äh, nach dem, mit den Befreiern, äh, nachdem äh, Frankreich wieder unabhängig war, auch mit den äh, spanischen Kämpfern nicht umgegangen. Wie gesagt, mehr dazu in dem Band den ich mir habe, äh, von Paco Roka noch was reinzeichnen lassen. So ein paar Leute, die hier ja äh, zu dritt äh, was durch die Gegend tragen oder ist es der Lauf von, von Panzer oder sowas. Aber auf jeden Fall äh, auch wieder richtig gutes Zeug und vor allem wieder was komplett anderes, was äh, Paco Rooka vorher gemacht hat. Es gibt ja viele äh, Zeichner, die, wenn sie mit einem ähm, Konzept äh, Erfolg haben, dann was Ähnliches nachschieben. Aber das ist hier wieder was komplett anderes und wieder richtig, richtig gut, was der kleine Spanier hier geliefert hat. Eine sehr ähm, unter Wert äh, laufende Serie in Deutschland ist äh, Miracle Man. Wir hatten ja damals, glaube ich, schon über den ersten Band berichtet. Und zwar ist das eine äh, Geschichte von 1982 von Alan Moore, wo er eine alte ähm, Figur aus den 50er und 60er Jahren wiederbelebt hat und der eine vollkommen neue Ausrichtung und eine sehr, sehr zynische, äh, bösartige Betrachtung äh, des Superhelden-Genres mitgemacht hat. Im ähm, Band 2 ist es ja passiert, dass, ja, ff, dass es fast sehr konventionell war. Also es war so die typische Rachegeschichte. Der Miracle Man äh, rächt sich so ein bisschen an seinen, an seinen Schöpfern, an seinem äh, vermeintlichen Vater, der ihn generiert hat in den Labors. Und äh, Band 3 flasht jetzt wirklich hier alles weg. Ähm, und zwar äh, es ist es so, dass Miracle Man sich äh, auch in seiner zivilen Identität immer mehr von seiner Frau äh, entfernt, die halt nur eine sterbliche ist. Und äh, dann taucht plötzlich in dem Band auch noch Miracle, Wum äh, Miracle Woman auf. Und äh, das, äh, das verkraftet seine Frau halt wirklich nicht und verlässt ihn, was natürlich mit seinem frisch geborenen Kind, was sich auch wieder natürlich überschnell entwickelt, äh, nicht so ganz konform geht. Aber die Kleine kommt doch <lacht> trotz ihrer wenigen Monate, diese Altes relativ äh, gut zurecht. Außerdem hat auch die übersinnliche Fähigkeiten. Ähm, das Ganze spielt auf verschiedenen Zeitebenen, nämlich nochmal fünf Jahre in der Zukunft Damals war das halt auf 1985 gerichtet, wo Miracle-Man so eine Art äh, Superhelden-Utopie hergestellt hat, wo er alles die Welt umgebaut hat und, und die Menschen auch so ein bisschen, also es ist mit Hilfe von Außerirdischen durch andere Dimensionen. Also es ist ein sehr ähm, ja, riesiges Ding, was mich sehr, sehr an das erinnert, was, was man aktuell von Hickman bei den Avengers sieht. Das ist halt auf in Richtung Weltraum, in Richtung andere Dimensionen, in Richtung übermächtige Wesen in lustigen Wändern äh, geht und das ist halt auch hier sehr, sehr deutlich passiert. Ja. Ähm sehr, sehr gut sind auch die die Zeichnungen von äh, Todleben, der das Ganze wie zum Beispiel auch bei Swarm Thing äh, in Szene gesetzt hat und äh, ja, ist einfach nur ein wunderschöner Band. Die Serie wird ja aktuell nur als Hardcover fortgesetzt. Die äh, Weiterführung als äh, Softcover ist eingestellt worden. Also ich sage mal, wahrscheinlich haben die meisten, die die Serie lesen wollten, auch den Hardcover gekauft, weil er halt wirklich auch sehr schön aufgemacht ist. Und deswegen hat sich das mit den Softcover nicht äh, rentiert. Aber das Ding ist auf vier Bände ausgelegt. Und also jedem, der ja sich nur ein Fünkchen für Superhelden interessiert, und der vielleicht Spaß an Watchmen hatte, obwohl das hier eine ganz, ganz andere Richtung geht, dem sei das hier ans Herz gelegt. Es ist so viel drin, was ich mir wünsche, was moderne Leute bringen können, müssten. Aber bis auf viele Wiederholungen von Sachen, die schon mal da gewesen sind, sehe ich da aktuell... Äh, ja, nichts Vergleichbares, was, was diese Qualität erreicht, was, was Alan Moore schon in den frühen 80ern hier in die Comics reingebracht hat. Natürlich gibt es auch wieder einige Tabubrüche, wobei für mich der ähm, ja, die Geburt von Miraclemans Tochter im Band 2, die sehr, sehr ja, hochauflösend dargestellt wurde, möchte ich mal sagen, äh, noch der größte Tabubruch war, ja, aber es sind halt unglaubliche Bilder, unglaubliche Handlungsbögen. Und das ist garantiert einer von den Bänden, die man mehrmals lesen kann und immer noch irgendwas Neues finden wird. Ebenfalls nicht mehr äh, richtig weitergeführt wird Dead Boy Detectives. Ähm, da ist gerade der zweite Band äh, mit dem Namen Geisterschnee herausgekommen. Äh, den ersten Band hatten wir schon besprochen. Es geht im Prinzip um zwei untote Jungs, die sich äh, nach bester englischer Internatsgeschichtmanier als Detektive äh, verdingen. Und äh, in diesem Band geht das so ein bisschen weiter. Von dem einen Jungen ist bekannt, dass er eine Schwester hat. Und äh, die versucht er jetzt zu finden. Lustigerweise hat die wiederum eine Tochter. Und ja, nach, äh, nachdem sich die Familie so ein bisschen angenähert hat, können auch hier einige übersinnliche Abenteuer passieren. Wie gesagt, die Serie wurde leider nach äh, der zwölften Ausgabe eingestellt. Was, was sehr, sehr schade ist, weil äh, das Ende doch äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten für weitere schöne Geschichten bietet und die Qualität ist, ist auch sehr, sehr gut hierbei. Ähm, klar, Buckingham, wenn er zeichnet, das ist für mich immer ein Plus, aber auch Toby Litt hat hier sehr, sehr passende Geschichten geschrieben. Ähm, wo die zwei kleinen und roten Detektive hier äh, in Action sind, äh, musste natürlich klischeemäßig auch wieder der, der Schuldirektor herhalten. Aber ansonsten ähm, war das echt ein sehr, sehr unterhaltsames Brett, was, was die beiden, also Lit und Buckingham, hier hingelegt haben. Auch äh, speziell, was die Generation von Monstertypen und, und ja anderen Dimensionen hier angeht. Ähm, haben die der Geschichte wirklich äh, einen guten Stempel aufgedruckt und ich hoffe wirklich, dass es noch äh, vielleicht im Rahmen von anderen Serien, vielleicht bei Justice League Dark oder wo auch immer, also ist mir eigentlich egal, dass, dass wir auf jeden Fall nochmal was äh, von den Dead Boy Detectives hören werden. Ähm, wie gesagt, mit den beiden Bänden kann man nichts falsch machen, in sich beide Bände abgeschlossen, also ähm, wer sich so ein bisschen gern in, in, dem, in dem Fahrwasser von Sandman oder, oder Hellblazer bewegt. Und zwar nach der, nach der alten Version von Hellblazer. Nicht die neue, jetzt im DC wieder eingegliederte Version von Hellblazer. Der ist hier wirklich bestens bedient. Das soll es an dieser Stelle dann auch schon gewesen sein. Ähm, vielen Dank auch noch mal von mir natürlich an äh, den unbekannten Spender äh, für seine äh, Präsente, die er uns geschickt hat. Also es äh, bedeutet uns wirklich viel dass wir das bekommen haben. Schade, wir hätten dich gerne ein bisschen gecredited, aber ist natürlich auch okay, wenn du anonym bleiben möchtest. Ansonsten hören wir uns bald in der nächsten Folge wieder. Ciao. Vielen Dank, Prietstor. Oh Ihr hört so. <lacht> Ja. Also, ich möchte vorstellen, zu, falls ich es überhaupt so richtig ausspreche, ähm, von, jetzt kommt es aus, französischen Namen, mag mich wie ich die Nachnamen aus? Mich jetzt. Mich jetzt. <lacht> und Bosse. Tut uns leid, lieber Autor. <lacht> ich glaube, er wird um, das nicht. <lacht> ich habe Bosse. Mhm. Das ist erschienen, momentan bei Phoenix Comics. Okay. Ähm, ich habe allerdings noch die alten Auflagen von Comic Art und Carlson Comics. Mhm. Das ist noch das ähm, ganz alte Logo. Äh, <lacht> <lacht> Genau. Uh, von 96. Die Karlsinn-Ausgabe. Uh -huh. wie, wie, wie ist denn das dann mit der Duschnummerierung gewesen? 87. Also, uh -huh. 87, die erste Ausgabe. Ja. Uh -huh. Die A Comic Art ist von 87, uh -huh. das ist Band 1. Ich hab, ich besitze Band 1 bis 7. Uh -huh. äh, ist aber, glaube ich, inzwischen bei Phoenix bis Band 12 erschienen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das könnte auch 14 sein oder sonst. Worum geht es in Kogaratsu? Kogaratsu ist quasi ähm, verfolgt das Leben eines Samurais, ähm, um genau zu sein eigentlich eines Ronins. Mhm. Ähm, und es ist so, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen so äh, sehr Alltagsgeschichten, also wie man das von Samurai halt, äh, sehen kann. Und ähm, hm, das können wir. So nicht. Ja, es folgt dann einfach seinem Leben, wie er äh, seinem Herrn dient, und später dann wird er noch ein Ronin. Aber äh, und was ich dazu sagen? Um oh, mal wieder <lacht> außer, dass ich es unglaublich japanisch finde, obwohl es von Franzosen ist, das ist nämlich das Wichtigste, was man mitnehmen kann. Ähm, es gibt sehr das, viele Details. Kostüm, die Kostüme sind sehr authentisch. Die Kampf, also wie sie kämpfen, wie sie sich verhalten. Ähm, die, wie sie miteinander umgehen. Das ist alles sehr, sehr japanisch und sehr authentisch. Was ich so zum Beispiel aus vielen Mangas, die sich historischen Mangas nicht so kennen, ausgenommen ist vielleicht so ist wie äh, Lone Wolf and Cup. was mhm. also, geht also es um in die Richtung. Selbst Vagabound ist ja selbst Vagabound ist ja mehr eine Karikatur der Vergangenheit. Ja, wo, ja aber es, ja, es ist die Charaktere, sind ein bisschen moderner, als man es mhm. erwarten würde. Ähm, also, kann man, dann kann man so vor allen Dingen sagen, alle, die auf Samurais stehen, vor allen Dingen auf richtige Samurais und nicht auf übertriebene Cartoon-Samurais, oh, kann okay, ich das sehr, sehr ans Herz, Herz, Herz legen. Erzähl noch ein bisschen, wie es gezeichnet ist. Ja, genau. Denke, das, das ist, denke Wahnsinn. ich, eines der wichtigsten Merkmale. Es ja. ist nämlich extrem gut gezeichnet. Und die späteren Bände sind auch nochmal richtig gut koloriert. Die Anfangsbände sind etwas langweilig in der Farbwahl ist etwas langweilig in der Farbwahl, der Anfang. Aber hier sieht man ja. richtig, dass es ein Konzept dahinter steckt, in der Seite, genau. was schon Band 5 ist. Also vor allem die späteren Bände sind extrem gut koloriert. Ähm, was vielleicht auch in der Technik, die späteren Bände sind ja auch andere äh, technische Limitationen unterworfen gewesen, als jetzt die ersten Bände. Also das ist definitiv digitale Kolorierung. Wie kann man den Stil beschreiben? Feder, Feder. Ja, Federzeichnung. Wunderschöne Federzeichnung. Ja. Also wenn man es aufschlägt, kann man erstmal denken, das könnte auch ein Manga sein. Das könnte auch ein Manga sein. Ich Was finde, die Listig? Gesichter sind zwar auch stilisiert, aber... Ähm, aber vom alten Manga? Ja doch. Stil? Ja, vom alten natürlich. So wie es früher halt nicht war, realistisch realistisch ja. war. Also der Stil ist näher an äh, klassischen japanischen Holzschnitten zum Teil genau. vom und auch und ja. Genau das. Also es ist aber eine gute, es ist eine gute Synthese aus dem äh, Es ist wie deswegen finde ich immer, deswegen sage ich immer, das fühlt sich japanischer an als viele japanische Werke, weil es sich sehr nah an den klassischen Holzschnitten orientiert vom mhm. und einfach unglaublich authentisch ist. Äh, das ganze Spiel zu zu den Worrying States period, wie auch immer das auf Deutsch heißt. Also, ähm, ich glaube, ein, ein Stück vor der Lebenszeit von Oda Nobunaga. Aber es, ist, aber es verbindet schon auch immer wieder so leichte, ähm, es ist nicht völlig fantasiefrei, sondern es hat benutzt immer wieder auch Folklore-Elemente, ähm, also spirituelle Elemente und Geschichte, die, ja, die Geschichte zu erzählen. Was sagst Aber du dazu? Kann ich irgendwas sagen dazu? Nö. Mhm. Steffen. Ja, so vom ersten Blick sieht es äh, sehr interessant aus, ja. Also. Ja. Ist, äh, wie erscheint <lacht> es denn momentan? Ist es auch immer noch großes Albumformat? Es ist immer noch, genau, es ist immer noch französisches Albumformat. Mhm. Ähm, und es scheint auch bei Phoenix mit diesem blauen Streifen an der Seite. Also für die, die schon alte Auflage haben, das weiter fortführen möchten, mhm. äh, die können es einfach. Ohne Probleme neben ihr halt in einem Stellen. Okay, das ist immer so schade. Wenn ist ja so auch schon mit Art ja, genauso ja, erschienen wie mit Garten. Garten. genau Da achtet Phoenix ja sehr, sehr genau drauf, dass das alles so in etwa passt zu der ursprünglichen Reihe. Mhm. Ja, wer möchte als nächstes? Uni oh, hat man noch gar nicht. Ja, oh, nie, oh, nie. Oh, oh, oh nie. Hat doch, was soll ich denn? Achso, wolltest du. Ein äh, Du vertreten, ja. sie? Ich weiß nicht, ob ich viel über Tadi sagen kann. Ich habe äh, das jetzt Probierst. auch noch nicht aktuell gelesen. Also ich habe schon ewig vor Ewigkeiten gelesen. Das ist ja Genau, ja, um mal zu wissen, warum wir jetzt an diese ganzen alten Comics. Hm. Äh, der Stiefvater von meinem Mann sammelt schon Ewigkeiten Comics. Ah. Und äh, damals habe ich ja auch diese wunderschönen.. Äh, ja, von, von äh, Bob Marones mhm. in seinem Keller. wir nicht Keller, sondern es ist eher ja der Dachboden gefunden. <lacht> ähm, und genau dort haben wir jetzt den Taddy-Stapel befreit. Genau. Vielleicht kann der Feli dann gleich noch was zu sagen. Was wir jetzt hier haben, ist einmal äh, Plei in den Knochen. Mhm. Und natürlich äh, 120 Rüde oder Und Adele. Lippenlang. Genau. Und die Brücke im Neben Genau Brücke im Nebel habe ich gerade auch mal rausgezogen. Genau. Ich habe die von Heim. und dann noch auch <lacht> in der <lacht> Werk. Ich aus. Werk. Werk. Werk. Ja. Ich habe nie Französisch gelernt. Ja, wir haben alle. Werk. Oh nie? Ich habe, ich wusste mal <lacht> nein. Ich habe keine Ahnung, es geht. Was <lacht> Alles Tadi oder Tadi zusammen. Äh Was mir direkt so ein bisschen auffällt, also jetzt Brücke im Nebel und auch bei Blei in den Knochen, ist das derselbe. Charakter. Ist es derselbe Charakter, Alban? Ja. Das ist eine, das ist eine Romanreihe. Ah, okay. ja, Leo Malé. Mhm. Ah, ja. Okay. Leo Malé. Leo Malé. Mhm. ja, aber das ist ja der Autor, ne? Leo Malé. Mhm. Tadi, ja. der wird von Leo, nach, äh, Leo Malé nachempfunden. Das heißt, das ist, äh, gehört zum Autor, aber er hat eben noch den Typen geschrieben. Mhm. Nestor Burman, offensichtlich. Mhm. Ja, okay. Ich okay. weiß, dass es mich damals sehr äh, verstört hat. Äh, vor allen Dingen de Lagarde. Okay. Ähm, die äh, die, ich die Zeichnungen sind halt eben erstmal unkoloriert. Okay. Mhm. Oder das ist halt in Graustufen äh, erschienen. Und auch die, äh, die Darstellung der Gesichter, wie die oft entgleisen, mhm. hat mich, als ich das gelesen halt habe, so mit 18, 19 sehr mitgenommen. Also, mhm. Dass äh, auch die Gewaltdarstellungen, die jetzt nicht übertrieben sind, sondern es ist eher eine äh, ja, ja, Geschichte, die sich so ein bisschen die bisschen hin äh, wenig Action Sequenzen hat sozusagen. Ähm, oh, da kriege ich mich wieder voll <lacht> die Also auch, äh ah. Taddy, oh Gott. Machen wir erstmal mit viel weiter, weil ich weiß, was dann. Mhm. Okay, Adele äh, Blancet heißt sie. Adele Blancet. Nicht Le Blanc, sondern Blancet. Adele Blancet. Ähm, okay. Ich, ich weiß das gar nicht genau. Ich hab, ähm, Der ist jetzt leider französisch, deswegen konnte ich ihn nicht lesen. Mhm. Aber ähm, ich kenne halt den Film. Es gibt nämlich eine, eine Verfilmung von, äh, von genau dem, den ich auch in der Hand halte, wo in einem Museum ein. Ähm, Dinosaurier-Ei ähm, schlüpft. Mhm. Und ähm, daraufhin ein äh, Pythyrodactyl ähm, durch, das musste Paris sein, ja Paris, durch Paris flattert und die Leute in Angst und Schrecken mhm. versetzt, weil, ähm, naja, mit einem großen Flugsdauer rechnet man nicht so. Außen sind die Fleischfresser. Und die gute Adele ähm, kümmert sich dann ein bisschen um die Sache. Da kommt unser Essen. Pizza! Pizza. Ähm... Und äh, ja, wie gesagt, es gibt halt eine Verfilmung dazu. Adèle, ähm, die, die außergewöhnlichen Abenteuer, der Adele Blancet heißt der, glaube ich, mhm. kann ich jedem nur ans Herz legen. Und vielleicht haben die Leute dann auch Lust, sich die äh, passenden Comics irgendwo zu besorgen. Mhm. Weil wirklich, es ist einfach ein schönes, lustiges Abenteuer. Nicht, nicht zu ernst, nicht zu abgedreht, aber auch nicht zu sehr Slapstick. Mhm. Ähm, und Adele Blancet ist halt... Ähm, ein schöner Charakter für eine, für eine starke, intelligente Frau, die Abenteuer erlebt. Das ist mhm. halt auch was, was ja nicht so die Häufigkeit war, gerade früher. Mhm. Und ja, wirklich sehr schön. Also, kann ich mir empfehlen. Ade, Nancy. Gut. So. Äh, das letzte Stück Pizza verspeisen. Mhm. Nein, nein. Ja, eine nicht gehörte Pause mhm. für uns der und der wird nicht über Brüste gerät haben. Überhaupt nicht. Kein mhm. bisschen. Ihr habt nichts verpasst. So. Ähm, so kaum ist der Brüste normal nicht, da sinkt das Niveau aber auch <lacht> nein. Das schafft er auch, wenn er hier ist. So. <lacht> <lacht> ähm, dadurch, dass ich unheimlich wenig Zeit hatte, habe ich es nur geschafft, ähm, bei meinen Cartoons wieder ein bisschen auf den neuesten Stand zu kommen. Bewegte Bilder zu gucken. Bewegte Comics. Und... Ähm, <lacht> Ich kann ein bisschen was über Steven Universe erzählen. Das haben wir schon mal besprochen in der Cartoon-Episode. Wer sich jetzt nicht für Cartoons interessiert, kann okay. so fünf Minuten vor scrollen. Da hat das dann hoffentlich aufgehört. Steven Universe entwickelt sich sehr stark. Und zwar, die Macherin ist Rebecca Schucker oder zumindest eine der Produzenten. Und sie meinte in einem Interview, dass sie eben als Kind unheimlich gerne Cartoons geschaut hat. Und sich immer unheimlich viel dazu ausgedacht hat. So wie wir das auch tun. Also Alban zum Beispiel meinte, er hat sich die Gummibärenbande immer unheimlich zurecht zurechtfantasiert als Kind. Mhm. Und als er das jetzt vor kurzem nochmal nachgeschaut hat, das war gar nicht so. Also es war überhaupt nicht so tiefgründig und, und toll, wie, wie er das in Erinnerung hatte. Sondern es ist halt eine sehr seichte äh, äh, ja, Geschichte über Bären im Mittelalter. Die auch die nicht wirklich akkurat, umrufen. ja. Aber wie gesagt, Kinder neben halt, also auch ich war unheimlich immer fasziniert von Cartoons und habe mir unheimlich viel dazu ausgesponnen. Und Rebecca Sugar meinte eben, sie möchte gerne mal einen Cartoon machen, der auch für ältere Zuschauer dann später ähm, tatsächlich diese Ebenen eröffnet. Mhm. Also wenn man das wirklich mal mit einem anderen Mindset guckt, äh, dass man sagt, oh, da war tatsächlich mehr dahinter als nur das, was man halt als Kind sich unheimlich ausgedacht hat. Mhm. Ähm, es funktioniert, das Konzept geht auf jeden Fall auf. Äh, Steven Universe startet ja etwas seicht mit dem, äh, mit der Geschichte, dass äh, der Steven will sich halt sein Lieblingseis kaufen, er geht in den Supermarkt, den, in den er immer geht, das ist so eine kleine Transstadt. Und äh, es, ist, es gibt es nicht mehr. Es wurde aus dem Programm genommen. Also er hat auch gar keine Chance, das jemals wieder äh, zu kriegen. Er äh, bekommt als Entschädigung das Cookie Cat, so heißt das nämlich, äh, den den Refrigerator, den sie immer hatten. Also das ja. für das Produkt eigenständig dort stehende äh, ja, Gefriergerät. Damit erlebt er äh, läuft er halt rum und ist unheimlich traurig. In der Folge singt er dann noch kurz das Cookie-Lied-Song, wie toll doch cookie -Cat hat uns war. passen, war. Ne? Mhm. Und dann äh, eröffnet ihm eben äh, Pearl. Das ist eine von den Gems. Also er ist tatsächlich eine <lacht> magische Figur. Äh, ähm, er, hat, er wohnt zusammen mit drei äh, Beschützerinnen der Menschheit, <lacht> mhm. die eben verschiedene Kräfte haben. Einmal äh, Garnet, Amethyst und Pearl. Ähm, Pearl kann mit Schwertern umgehen. Äh, Amethyst, genau, hat so eine Peitsche, die halt okay. aus ihrem Körper, aus dem aus dem äh, Kristall an ihr, also diese diese Figuren, die sie sind, sind eigentlich nur Projektionen dieser Kristalle. Äh, das heißt, sie sehen eigentlich gar nicht so aus, sondern haben nur diese Licht, im Prinzip eine Art Lichtgestalt. Mhm. Ähm, und wenn sie beschädigt werden, das kommt später tatsächlich right, auch mal so. Deaths, we'll And if you think we okay. Titel, ja. Die ich mir nicht in meine Playlist nehmen werde. Ja, ist auch nicht so kurz. Cool. Das ist auch nicht so tragisch. Ähm, Im Opening sieht man eben auch alle Charaktere, die jetzt erstmal für die mhm. erste Staffel, ich weiß gar nicht, ob es in um Staffeln aufgeteilt ist, also für die ersten paar äh, 30 Folgen, sagen wir es mal so, interessant ist. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei über 40 Folgen. Ähm, es wird immer krasser, also diese drei Heldinnen, die mit Steven da zusammen in einem äh, in so einem Strandhaus eben wohnen, ähm, sind tatsächlich Überbleibsel einer Alien-Invasion, mhm. die versucht haben, mit Hilfe von äh, Kristallen, vor über schon 4.000 Jahre jetzt, glaube ich, her, nicht, es sind 6.000, tut mir leid, so akkurat, weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ist auf jeden Fall schon ewig, ewig her und geht genauso, alt sind auch die Games. Amethyst, das ist die kleine äh, Lilane, die war noch nie auf dem Heimatplaneten, auf der Homeworld. Die kommt tatsächlich von der Erde, die wurde hier gezüchtet im Kindergarten. Das heißt tatsächlich so, mhm. wo eine riesige Armee im Prinzip äh, gezüchtet wurde an Kristallviechern, die halt uns alle auslöschen sollten. Rose Quartz, die Mama von Steven, hat dann aber irgendwann gesagt, hier, das will ich nicht und hat diese Invasion gestoppt, hat alle Portale zu Homeworld vernichtet, hat alle ge feindlichen Gems auf der Erde vernichtet. Es war eine riesige, blutige Schlacht, die natürlich nicht so dargestellt wird, mhm. weil das ist ja natürlich immer noch sehr kinder kindgerecht. Ähm, aber man sieht halt diese düsteren Abgründe immer noch. Also Sie ähm, haben wirklich sehr, sehr viele ihrer ähm, damaligen Freunde verloren, die jetzt als äh, also zersplitterte Kristalle im rum... Ähm, sie heißen Corrupt Crystals, das ist auch ihre Aufgabe, seit äh, diese, diese Helden reisen über die ganze Welt und sammeln diese korrupten Kristalle ein, die ansonsten den Menschen Schaden zufügen könnten. So, Rose Quartz hat sich in den Menschen verliebt und da die Gems keine Reproduktion kennen, so wie wir sie kennen, also dass man einfach schwanger wird und neuen Menschen erzeugt, dort gibt es nur, äh, ja, wie ist das? Verwandlung. Das heißt, mhm. sie ist in dem Moment, wo sie Steven bekommen hat, ist sie gestorben. Also besser gesagt, sie hat sich selbst in Steven umgewandelt. Mhm. Und das weiß Steven auch. Er ist seine eigene Mutter, was eine sehr, verrückte, sehr verrückte Momente erzeugen mhm. kann. Und natürlich ähm, sind die Gems, also die, äh, die Gruppe, die auf ihn aufpasst, wirft ihm das auch manchmal heimlich vor, dass er ja Rose sozusagen mhm. getötet hat. Oder wegen ihm es sie nicht mehr gibt. Was natürlich für so einen, ich weiß nicht, wie alt er ist, er ist vielleicht zehn. Für so einen zehnjährigen Jungen schon ziemlich äh, hart zu schlucken ist, wenn so deine eigentlichen Bezugspersonen dann solche Sprüche äh, vom Stapel lassen. Er wiederum ignoriert das oft und ist ein super happy Kind. Also er ist so hey! Yeah! Mhm. Auch selbst wenn er irgendwelche Bösewichte oder oder Monster bekämpft, er versucht immer irgendwas Positives da drin zu sehen. Ähm, und er ist auch wesentlich, ähm, wie ist das? friedfertiger als die Gams, die natürlich diesen Krieg hinter sich haben und sehr negativ eingestellt sind, allen anderen äh, äh, Gamwesen wesen gegenüber. Sie haben unheimliche Angst vor diesem, vor der Homeworld, mhm. die jetzt sich zwar seit 4000 Jahren nicht mehr gemeldet hat, aber jetzt so langsam, ähm, sie gehen halt zu diesem, diesem Portalplatz, den sie alle paar Tage untersuchen und schauen halt immer, ist denn dieses Portal immer noch... Äh, Inaktiv, ja, es ist immer noch inaktiv und so weiter. Sie gehen halt rum und auf einmal an einem dieser ganz normalen Tage, sie gucken halt einfach nur, ist dieses Portal immer noch inaktiv? Ja, seit 4000 Jahren ist dieses Portal, oh mein Gott, ist es aktiv. Was ist hier los? Ähm, die Homeworld hat nämlich jetzt wieder Interesse an der Erde und schickt äh, kleine Roboter zurück, die, um diese ganzen Portale zu reparieren, um dort... Ah. Zumindest ist es das, was die Gems denken. Denn anstatt hinzugehen und zu fragen, was sie vorhaben, machen sie erstmal einen Initiativschlag und zerstören erstmal alle wieder, äh, Portale wieder und zerstören auch die ähm, Roboter, die dort waren, um eben die, äh, die Portale zu reparieren. Mhm. Und äh, man weiß eigentlich so als Zuschauer jetzt gerade gar nicht, was die Homeworld so vorhat. Denn die Games wissen es auch nicht. Mhm. Und jetzt äh, wird es halt richtig spannend seit einer Weile. Ähm, wie gesagt, von diesem etwas happy-peppigen, wir, äh, ja, ich habe mein Eis wird eingestellt und ich bin traurig und singe ein Lied über mein Eis, wird es jetzt zu einer Geschichte, die äh, sehr, also sie haben jetzt die ein bisschen rausgefunden, was sie haben jetzt eben Experimente der Homeworld gefunden, die solche Charts, also diese, diese äh, Überbleibsel von zerstörten zerstörten Kristallen zusammengeschmolzen hat zu riesigen Monstern. Also sie äh, Experimente, die im Prinzip an schon gestorbenen Mitstreitern ausgeführt werden. Also das ist total abartig. Für, wenn du, und du siehst richtig, wie, wie verletzt und verzweifelt die Gams, also die Gruppe von ihnen, darauf reagiert, mhm. weil äh, das ist einfach, als ob man halt äh, so einen Frankenstein aus uns machen würde. Äh, du schmeißt halt irgendeinen Arm, Bein an irgendwelche Leute zusammen und schickst dann halt da wieder Leben rein und es ist schon sehr, also da geht es schon richtig düster zu Sachen momentan. Mhm. Gut. Genau. Ja. Steam Universe, kann ich nur jedem empfehlen. Äh, guckt ihr das auf Englisch oder ja. auf, ja? Gibt's gibt's Tag, es gibt glaube ich, nur auf Englisch. Gibt auch gar nicht hierzulande, okay. Nee. Das Einzige, was momentan hier zu lange gibt, ist Adventure Time, zumindest die ersten zwei Staffeln auf Netflix. Wo wir schon hart abgeraten haben, es auf Deutsch zu gucken. Ja. Mhm. Es, ja. Also es gibt die englische Tonspur auf Netflix, <lacht> aber nur deutsche Untertitel. Also wenn man... Ja, und die deutschen Untertitel sind absoluter Horror. Äh, wenn wir da noch ein bisschen Zeit haben, bringe ich dann auch nochmal eine Cartoon-Serie okay. zur Diskussion. Mal gucken. Ähm, in der Zwischenzeit will ich aber erstmal mit dem Comic weitermachen und zwar genau. mit dem, in dem die Feli gerade drin blättert. Revival unter Freunden. Der erste Band deswegen in meiner kleinen Zeitreise-Thematik äh, drin, weil ich den Band schon vor weit über einem Jahr bekommen habe und jetzt dann es schon geschafft habe, ihn zu lesen. Ja, da stammt der Problem aus. <lacht> Äh, bitte nehmt mich nicht beim Wort, was Namen angeht. Äh, wie gesagt, Namen sind Schall und Rauch bei mir. Ja. <lacht> es geht also um ein kleines Städtchen und in diesem Städtchen passiert etwas äh, Ungewöhnliches. Auf einem Schlag erwachen äh, Tote wieder zum Leben. Aber jetzt nicht etwa als Zombies, sondern durchaus als... Äh, denkende Wesen als als als die die sie vorher waren sozusagen. Allerdings doch. mit teilweise offengelegten Gehirn Geschichten. Ja, Versehen, nein. <lacht> die mit offengelegten Gehirn ist äh, praktisch wieder ja. hinüber gemetzelt, aber na naja, gut. Ja, das ist diese Thematik, die ist äh, im Moment tatsächlich ein bisschen omnipräsent, also es gibt gerade auch eine Serie, die läuft irgendwie im TV, die heißt äh, Resurrection, da geht es um eine ähnliche Thematik, also das heißt, irgendwelche gestorbenen Leute aus der Vergangenheit, die schon mehrere Jahre weg sind, tauchen plötzlich wieder aus dem Nichts auf. Ich glaube, auf Netflix gibt es auch so eine Serie, ja. die heißt durch die Returned oder ja, so. Es gibt einen Scheibenweltraum, der Tod in Urlaub geht. Es gibt, es gibt diverse Serien <lacht> im Moment äh, in verschiedenen Medien, die was halt diese... Was ich auch empfehlen kann, ist In The Flash. Ja, die praktisch diese Thematik zum... Zum, äh, <lacht> <lacht> zum Thema <lacht> haben. <lacht> ja. äh, zum Beispiel bei Comics ja auch das, was wir schon mal vorgestellt haben, Rachel Rising, geht mhm. ja auch so ein bisschen in die Richtung. Die Thematik hier unterscheidet sich halt insofern dann, wie gesagt, dass das glaube ich alles Leute waren, die jetzt vor kurzem erst äh, hinübergeschieden sind und jetzt plötzlich wieder auftauchen als lebende äh, Untote oder so. Also wie gesagt, das ist, ist halt mal äh, ein, eine andere Herangehensweise, nicht immer Zombies und, und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, im Kern geht es um eine junge Polizistin, deren Vater auch, äh, glaube ich, der Sheriff des Orts ist und äh, ist ein hohes Tier bei der Polizei. Zumindest ja, genau und sehr hohes Tier ist bei dieser örtlichen Polizei. Und äh, zum anderen geht es auch noch um ihre etwas jüngere Schwester, die, wie sich herausstellt, ebenfalls schon wiedergeboren ist. Also quasi äh, es ist kein großer Spoiler in dem Sinne. Also es stellt sich relativ früh raus, dass diese halt auch schon äh, irgendwie revived wurde. Revived wurde, genau. Das wie und wann und das wird im ersten Band noch nicht so geklärt. Aber man wird hier behutsam, sag ich mal, in dieser Welt eingeführt und da taucht immer noch so ein komisches äh, weißes, also ein helles Schattenbesen auf quasi was man nicht so richtig äh, zuordnen kann. Sieht ein bisschen aus wie ein klassisches Alien. Das genau. ist ja ein helles Schatten. -Wesie. Ja, es ist so ein heller Schatten halt. Also es es, ist, kann ähm, es leuchtet, aber es ist durchsichtig. Es ist eine ja. Lichtgestalt. Quasi. Ah, okay. Es wirkt ein bisschen ja. durchsichtig in den Szenen. Okay. Und äh, man kommt natürlich, also man vermutet natürlich, dass das in irgendeiner Art und Weise damit zusammenhängt. Aber klar, das wird natürlich im ersten Band noch nicht ganz äh, aufgelöst. also Ich glaube, mittlerweile ist auch der... Der vierte Band schon erschienen. Ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber verraten, weil sonst äh, spoilere ich ein bisschen zu sehr an der Stelle. Ähm, ja. Hab ja schon, <lacht> äh, hab ja schon was, was, was Elementares verraten quasi. Aber ähm, wie gesagt, ähm, wer sich so an der Thematik interessiert, Wiederbelebung in mal nicht als Zombie, äh, der kann da gerne mal reingucken in Zero Bible. erschienen im Grosskult Verlag. Ja, und äh, genau. geschrieben von Tim Seeley, ne, glaube ich. Guck doch nochmal kurz. Tim Seeley, Mike Norton. Ja. Tim Seeley ist, glaube ich, auch den einen für hexlich bekannt. Oh, und ähm, ja, äh, die Zeichnung von, wie heißt der? Mike Norton. Mike Norton. Tim ja. Seeley und Mike Norton haben, haben mir sehr, aber. Haben mir sehr gut gefallen. Also, ja, das ist sehr, sehr schön. Die fundierte, fundierte um, Meinung ist sehr ja schön. Ja, <lacht> ja, ich kann, ich kann ist, keine Stile beschreiben. Ist, ist das ist Unis' Job. Ist die ist das auch bestimmt gleich von mir, um das zu tun. Genau, es Aber, ist, es ist ähm, relativ klar gezeichnet. Genau, und äh, Sehr realistisch. Äh, Moment, ich mach da mal auch den Finger rein. <lacht> also es ist eine Hardcover-Ausgabe, wie das bei Cross Cult so relativ häufig der Fall ist. Und äh, ist ein bisschen größer als die Bände, die von Hellboy oder von äh, was gibt es da noch Sin City und sowas kennen mhm. äh, und Chu, also von, vom Format her etwas etwas größer die schöne so. Sache ist beim Durchblättern die meisten Frauen sind voll bekleidet mhm. ja das ist kein äh Fanservice-Ding, ja. außer man steht ziemlich auf Gore, Blut und, ja. und Gedärme. Und Wollmützen. Viel Fanservice, Wollmützen. ja. Wer auf Wollmützen und steht, ist voll auf seine Fähigkeit. Ja, sein. ja, Obermöpse gibt es auch. Äh, untote Obermöpse quasi, ja. also so, ja, und, halt und tot, äh, wie auch immer. Ja, was, ich du, auch du hast, was ist dir gleich als erstes aufgefallen? Die Szene mit dem Gebiss. Ja. Da bin ich jetzt noch gar nicht. Ich die, ist, nicht. Äh, die ist weiter vorne, die ist sehr weit vorne. Ja. Eine der ersten schönen Ekelszenen eigentlich, die mir so aufgefallen ist. Ich blätter dann mal da nicht hin, ich habe so ein Problem mit Zähnen. So, ähm, sieht eigentlich ganz cool aus. Also die äh, Zeichnungen sind sehr solide. Mhm. Schön koloriert. Ja. Äh, was ist das denn ein Zebra-Pferd? Ja, das ist eine was spezielle Kreuzung. Okay. Und da ist ein Transformer und das ist natürlich auch nice. Was? Also super. Transformer? Oder? Ist das nicht ein Transformer? Achso, na das gut, das sind so Actionfiguren halt, ja. Ja, gut, ja. bestimmt an Transformers angelehnt, ja. Vielleicht sind es auch. Dieses Buch äh, geht nicht über Transformers. Leute. das ich nicht irreführen. Also es ist, es ist, es ist, es ist ich denke mal, es. Nein, das ist oh Gott nein, da hätte ein Kind mit Transformers. So gespielt, vom ja. ersten Eindruck her würde ich sagen, es ist ein solides Mystery-Comic. Ja. Ähm, Mystery. -Gor. Das, das äh, Lust auf mehr macht. Also hat es zumindest bei mir die Zeichnung und die Geschichte passen super zusammen und mhm. die Zeichnung gefallen mir auch so sehr, dass ich sage. Ja, das möchte ich gerne weiterlesen, weil das ist ja doch sehr oft ein Kriterium bei mir, wo ich dann sage, okay, Story, ja, aber Zeichnung passt jetzt nicht so ganz dazu, zumindest äh, in meiner Wahrnehmung, aber das ist hier überhaupt nicht der Fall und äh, ja, hat Spaß gemacht und ich werde jetzt mal gucken, dass ich noch an die restlichen Bände gelange. Ja, bitte. ja. Zumindest, man äh, muss sie mir nämlich schneiden, muss deswegen <lacht> ist sie unbedingt besorgen. Band 4 Entweder erschienen ist oder demnächst erscheint, und ich weiß es nicht, auf wie viele äh, Bände die Serie im Allgemeinen angelegt ist. Das weiß man ja bei US-Serien so mm. im Grunde nicht. Es ja, ähm. ist wahrscheinlich genau wie bei äh, japanischen Serien. Ich hoffe nur, dass es gerade immer bei so Mystery-Geschichten hoffe ich, dass es sich nicht ins Endlose streckt, weil ja. irgendwann will es ja dann doch mal äh, ein gewisses Ende finden. Mhm. Die fehlt vielleicht mal ein Online-Comic oder so. Mm. Oder... Ich überlege gerade, ob ich was hab. Ich habe was, was in die äh, U18-Ecke äh, U18. gehört. Also u 18 ecke u 18 u Ü18-Ecke gehört. Ähm, Kannst du ja. Auch wenn es nicht direkte blut mystery ist. Kannst du gerne machen. Wie gesagt, wir sind ja hier... Ich... Ähm, ihr habt hier schon Penis und was auch immer. Ich habe mich da nicht so, so über den informiert, aber den habe ich letztens äh, mit Erl zusammen nochmal äh, durchgelesen. Und zwar die O'Glove-Comics. oglove comics Ach, Oglav. Oglav. Ausfall, ne? Das hab ich schon mal eher genommen. Mhm. Aber es ist nicht schlimm, denn Oklav ja. muss schon immer erwähnen. Oklav ist das, was ich gerne zeichnen würde, aber es ist schon gezeichnet worden. <lacht> Verdammt. Ich kann nicht mehr zeichnen, okay, Pili. Ja. Yay. Oglav ist toll. Lest Oklav. Mehr nicht. <lacht> also Oklav also, hat, Dazu, hat äh, bitte morbiden Volke. Humor, ja. Sex, ähm, ja. noch mehr Sex, Slapstick, morbiden Humor hm. und ja. Sex. Und... Noch ich, mehr habe, ich habe ihn nachts gelesen und musste mir verkneifen, laut zu lachen. Ich lache nicht so oft bei Sachen wirklich laut und ähm, musste mir das einfach verkneifen, weil meine Nachbarn wahrscheinlich schon alle geschlafen haben in zwei, zwei Uhr nachts. und Also, was man bei Urklau auf jeden Fall beachten sollte, ist, es startet eigentlich mit einer zusammenhängenden Story und nach ungefähr 30 Seiten hatte die Autorin, glaube ich, oder Autor ist es Autor oder Autorin, ich glaube es ist eine Frau äh, keinen Bock mehr auf diese zusammenhängende Story. Also die Story hat eh zwischendurch immer Unterbrechungen ja. für kleine Dinge und äh deswegen hat es die jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Aber glaub, Charaktere, kommen, Charaktere kommen ja. öfter immer mal wieder vor. Also so, es gibt manchmal so eine Ecke, da kommen zwei, zwei Comics zu einem Thema dann kommt eine ganze Weile irgendwelche andere Kram, andere Charaktere und dann kochen die mal wieder ja, auf, genau. weil der Autor sagte: Hey, ich habe voll die. Gute Idee jetzt wieder ähm, mit denen. Mit Sex und so. Ja, mit, mit, ja. Im Grunde. Oh Gott, es gibt, man kann, oh Gott, man kann verschiedene. <lacht> es ist, also, es ist Fantasy, was schon mal ein bisschen äh, weird ist, aber ähm, es gibt einfach alles Mögliche. Es gibt Barbaren, es gibt Elfen, es gibt alles, was man so in den ganzen Fantasy-Shit kennt. Auch dort. Es gibt auch eine Sperma-Magierin. Es mhm. ist wunderschön. Ähm, aber es ist eben nicht, ähm, nicht immer sexy, sondern es ist halt äh, oft auch super weird und sehr, äh, ja, nicht unbedingt erotisch gezeichnet, sondern einfach unheimlich witzig. Ja, mhm. es ist Sex, der spaßig ist. Ja, genau. Uh, was gibt's noch bei Uklav zu sagen? Wie, wie ich schon Feli gesagt hat, manchmal gibt es halt zwei, drei Seiten, die zusammenhängen. Aber man sollte halt nicht Uklav anfangen beim ersten Panel, beim ersten Geschichte und dann denken, das ist aber, also das hat ja gar nichts mehr mit dem letzten. Es ist wirklich mehr so wie eine nicht lustig zum Beispiel mhm. zu lesen, ähm, wo ja auch ab und an dieselben Charaktere vorkommen, ja. die dann wieder eine eigene Geschichte entwickeln. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Nur mit Sex, Gewalt und Brüsten. Und viel, viel niveaulosen Slapstick Ja, kommen. ja. ja. Mhm. Wunderschönes, niveauloses Slapstick. Das ist toll. Ha, genau. Also, okay. okay. Äh, immer wieder eine Leseempfehlung. War auch mal eine Weile pausiert, glaube ich. Jetzt läuft es auf jeden Fall wieder richtig regelmäßig. Äh, ja, sonntags. Wieder, ja, immer wieder sonntags kommen jetzt neue Uglafs. Gut. für sonst noch was gelesen? Nichts, was in die Thematik reinpasst. Okay. Ja gut, was in die Thematik reinpasst, habe ich jetzt auch nicht, aber... Äh, okay, dann machen wir. Was heute haben mal wir denn für eine Thematik? Zeitreise, wollte noch jemand. Haben. Ja. ja, das <lacht> wolltest du noch sagen. Aber gut, dann mache ich erstmal weiter ja. an der Stelle. Steigen, äh, Thema Zeitreise, diesmal geht es in die Zukunft, beziehungsweise aus der Zukunft zurück, in die Gegenwart. oder Was? Hä? Was äh, also prinzipiell dann? kommt der Spider-Man 2099 aus dem Jahre. 2099. Richtig, so. Also das ist ein zukünftiger Spider-Man. Ähnlich wie man das kennt von Batman of Future. Wobei also der Charakter hier Spider-Man 2099 deutlich älter ist. Wurde entwickelt im Jahre... Ich habe es doch gelesen. Irgendwann 92. Mit 92 hatten wir es ja heute schon mal. Oh, du hast wirklich eine Zeitreise. Ja, 92. Was war denn noch im Jahr 92? Ich google gerade mal. Genau, äh, im Jahre 92 äh, wurde dieser, dieser Charakter äh, erschaffen und ähm, es handelt sich dabei um den jungen äh, Miguel O'Hara mhm. und dieser, äh, wie wird das hier so schön beschrieben, ist ein Gene Genetiker für den äh, Megakonzern Algemax und äh, hat nach einer Genveränderung halt so äh, Krallen, Giftzähne und naja, Kräfte bekommen. Und mit einem Hightech-Kostüm äh, ist er jetzt praktisch als Spiderman in dieser Zukunft unterwegs. Mm, ist aber nicht mehr, weil er jetzt plötzlich in der Gegenwart, also in unserer Gegenwart gelandet ist. Darf ja? ich die, die werteste Information, die ich jetzt von 1992 gefunden mhm. habe? Das Rotkehlchen war Vogel des Jahres. Das ist doch mal interessant. Robin. Ja? <lacht> Zur ja, Arbeit. okay. Und äh, wie gesagt, dieser, dieser äh, Miguel O'Hara ist jetzt praktisch in der Vergangenheit gelandet und zwar just in diesem Augenblick, als diese Firma Algemax, für die er praktisch arbeitet, äh, in, in den Gründungstagen steckt. Und zwar eine gewisse Liz Allen, äh, die ja verheiratet ist mit... Herr oder verheiratet war, ich weiß es gar nicht genau, äh, mit einem gewissen Harry Osborn, der wiederum der Sohn von Norman Osborn ist, einem der größten Gegner Spidermans, und so weiter und so fort, hat also jetzt diese diese äh, Firma da gegründet und in dieser Firma angestellt ist auch der Großvater des äh, Protagonisten, der da heißt auf den Namen Ty Stone. Jo. So, am 22. Moment... <lacht> Juni ist laut Wikipedia im Jahr 1992 gar nichts passiert. Gut. Äh, ja. Vielleicht wurde gerade an diesem Tag. Die 90er. Der Spider-Man 2099 entwickelt. Aber egal. Ähm, ja, also der ist jetzt wie gesagt in der, äh, in der Gegenwart und wird auch relativ häufig verwechselt mit dem äh, originalen Spider-Man, der ja zu dieser Zeit, als er in diese Zeit gelangt ist, das ist genau der Shit, den ich lesen. Nicht Spider-Man oder nicht der übliche Spider-Man war, sondern irgendwie äh, Dr. Octopus diesen Spider-Man übernommen hatte. Okay, zu viel Hintergrundwissen. Ich habe mir diese Ausgabe halt jetzt auch hier in, äh, in München gekauft, weil mhm. äh, ja, eine Einzelnummer denke ich immer, da kommt man ganz gut rein. Mhm ist hier leider nicht so, also zwar wird am Anfang so ein bisschen ähm, also äh, auf den Redaktionsseiten wird ein bisschen zusammengefasst, wie gesagt diese ganzen Informationen, die ich gerade schon so ein bisschen zusammengetragen hatte und ähm, ja äh, ansonsten fühlt man sich so ein bisschen in die Story geworfen also da ist jetzt plötzlich dieser äh, Spider-Man 2090 dieser Michael O'Hara hier in dieser Zeit, ist in diesem Unternehmen beschäftigt, in dem auch sein Großvater beschäftigt ist und, ja, und die sollen halt ähm, in ein Land fliegen, dessen Namen ich gerade wieder nicht kenne, irgend so ein Fantasieland äh, aus dem Marvel-Universum. Und, äh, ja, um dort die Spider-Slayer-Roboter zu verkaufen, die wohl diese Firma äh, <lacht> weiterentwickelt hat, oder, ja, ja weiterentwickelt hat, glaube ich. Und, ähm, ja, um sie dort praktisch als Kriegsmittel äh, zu verkaufen. Ja. Das ist so die Grundgeschichte. Natürlich geraten die beiden dann in einen, mehr oder weniger in einen Hinterhalt und in eine, äh, äh, na, in eine, sie werden entführt und ja, werden praktisch auch als Druckmittel eingesetzt oder sollen als Druckmittel eingesetzt werden, eben diese Waffen nicht zu verkaufen. Ja, das ist so die Grundstory des ganzen Bands. Äh, wie gesagt, wenn man da jetzt nicht rechtzeitig äh, vorher irgendwie was gelesen hat von, ist das etwas schwierig, da einzusteigen. Aber nichtsdestotrotz hat der Band an sich äh, ganz, ganz gut gefallen. Auch weil äh, mit dem Skorpion ein, ein etwas älterer Gegner auftaucht von Spider-Man mhm. in einem sehr neuen Gewand. wieder nice neuen Anzug. Und, ja, und auch der verwechselt natürlich prompt diesen Spider-Man mit dem anderen Spider-Man und äh, ja es ist natürlich äh, immer schwierig, wenn mehrere Spider-Männer plötzlich in derselben Zeit ja. <lacht> existieren oh Gott, hört auf damit, keine oh. Clone Wars mehr oh, das ist null. <lacht> was uns jetzt demnächst wieder bevorsteht, weil äh, wie ich gerade irgendwo gelesen habe, wird ja jetzt das mhm. äh, die verschiedenen Marvel-Universen werden zusammengemixt zu einem quasi das heißt, der ultimative Spider-Man, der ja dieser... Äh, wie heißt der? Also ein -Junge ist. Wie so ein Hispano-Junge ist. Wie das? So ein Hispano-Junge ist das, glaube ich. Äh. Äh, ja, ich komme jetzt auch gerade wieder nicht auf den Namen. Ich bin bei Spider-Man-Montan ein bisschen raus, nachdem die diese, äh, diesen komischen Spider-Man-Vertrag haben aufgesetzt, dass Spider-Man niemals schwarz sein darf oder eine andere Hautfarbe haben darf ja. als weiß. Spider-Man darf niemals äh, okay. aus einer Schicht also, und ja. Motiv, ja, niemals wenn sie von und Spinnen. Ja, also jedenfalls ja, wird, werden. Es ist so ein bisschen Leute. Werden also. demnächst also wieder zwei Spider-Man mindestens in einer äh, Zeitlinie koexistieren, mhm. und zwar der ultimative Spider-Man. Ja. Im Grunde der jugendlichere Nachfolger des ultimativen Spider-Man, mhm. wie gesagt, aus dem ultimativen Universum. Der wird dann jetzt praktisch äh, so ein bisschen der Sidekick, mehr oder weniger, mhm. für den richtigen spider man oder so. Ja. Schön, eine ganze ja. große Spider-Familie. Ja, und wenn nicht genug Spider-Männer bekommen kann, dann sei das Event spider empfohlen, was dann jetzt auch demnächst bei Panini losgeht. Ähm, da gibt es dann, glaube ich, den ultimativen Overkill an Spider-Männern aus allen möglichen verschiedenen Zeitebenen. Und tralala, ja. wird mir dann auch etwas zu viel... Äh, ja, aber egal. Vielleicht also wie gesagt, einfach die Hauptstory nicht so viel hergibt mit dem ganzen äh, ich weiß, Uncle Ben. Ich nicht und auf den Superhelden stehe. Die ganzen Reboots machen es einem einfach unmöglich, neben dem Job und anderen Hobbys da irgendwie reinzukommen. Das ist so unerträglich. Es ist also wer Spider-Man 2099 lesen möchte, dem sei empfohlen, einfach mal ein paar Ausgaben vorher zumindest. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wann das losgeht, aber... Ähm, da reinzugucken in, in, in die Hefte, in die dann das Spider-Man aus dem Jahr 2099 ankommt in der Gegenwart. Mhm. Und äh, wie gesagt, spielt Gezeichnet irgendwann zu... Gezeichnet ist so. es fantastisch, sieht richtig, richtig gut ja, aus, sehr äh, solide. Nicht äh, dieses typische, das Cover sieht toll aus und die Innenseiten sind mhm. kacke. Nein, es sind wirklich auch das Cover und die Innenseiten gehen guter harmonisch zusammen. Ähm, Gezei gezeichnet hat der Will Slinny, also praktisch äh, ist ein irischer Zeichner. Das war auch der Grund, weswegen ich mir den Band geholt habe, mhm. weil ich von ihm halt ganz gerne nochmal mal äh, eine Zeichnung haben wollte. Ja, ja. genau. Das sieht sehr solide. Also wenn man halt von der, so, ich glaube Spider-Man ist immer so ein bisschen, also wenn man nicht da diese diese richtigen äh, äh, Crossovers, <lacht> die sind manchmal richtig gut, weil man dann den Spider-Man nimmt und einfach irgendwo reinsteckt und äh, das dann und steckt den spider rein? Wo? Oh. Äh, ja, so. so. Spider-Man darf so. nirgendwo reingesteckt werden. Ja, so. stimmt. Oh, oh, oh. Doch, kleine Kinder, die äh, spider man echt schuhfiguren haben, stecken die dann ganz gerne bei in den Mund. Ich höre auch damit, das ist sehr furchtbar. Und die Feli hat black -Sat gelesen. Was ja, Black-Sat ist, ist übergern. super Übergang. So. Ne, das muss man hinbekommen mit 40 Grad Fieber. <lacht> <lacht> hm. Ja. nach Hause ging. Ja, ähm, Blackside. Der Steffen hat mir Blackside geliehen. Na so. <lacht> <lacht> Der davon auch schon die ersten beiden Ausgaben gelesen ja, hat. Ja, ja. Aber du Bismarck hast es komplett gelesen. gelesen. Du hast es komplett Aber ich gelesen. ich habe äh, die kompletten fünf Bände gelesen, ja. Ähm, Blackside, ein Krimi in welche Zeitlinie ist da angesetzt ungefähr. Ja, go, go, go, Golden Age, also praktisch, äh, ja. Äh, ja, so, was sagt man, in Wirtschaftswunderzeit, ne? Oder? Ja, ich weiß, ich, ich, na, na. das ist Golden, so, Golden Age. Die 30er Jahre. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. also vom, vom Setting her so ein bisschen in der mhm. Richtung. Ähm, alle Charaktere sind Tiere in Kleidung, ähnlich wie bei diesem ähm, Löwenherz, mhm. ähm, den der Stefan auch mal vorgestellt hat. Um, der schön gezeichnete Hauptcharakter ist Black Set, John Black Sad. Um, der arbeitet ja am Anfang bei der Polizei. Er, ist, war was, mal Polizist er war mal Polizist. und ist jetzt eher sowas wie ein Privatdetektiv. Also das äh, klassische Setting, ja. äh, so ein bisschen aller Detektiv-Noir-Style. Und ähm, ja über seine Connections durch die Polizeizeit und so weiter kommt er natürlich immer und Klienten, kommt er natürlich immer in die üblichen Fälle, der, das, der, der im ersten Band ähm, ist eine ehemalige Geliebte von ihm ermordet worden mhm. und er fühlt sich da natürlich auch persönlich ähm, dazu aufgerufen, da mitzumischen. Mhm. Ähm, später in den anderen Bänden Geht es dann zwischendurch auch nochmal, das war mir ein bisschen zu viel, geht es dann in, ähm, wieder in Nazi-Regime rein natürlich, das muss ja sein, wir können das nicht, Ne, das muss ja sein. Und es war mir ein bisschen zu mh, eins zu eins übersetzt, weil ähm, die Nazis, in. also ich glaube, sie haben sogar das komplette Nazi-Emblem übernommen oder hm, nee, sehr ähnlich. Nicht. Auf jeden Fall, ähm, es ist alles... Man hätte es man ein bisschen cooler, ja. man hätte es ein bisschen cooler machen können mit der ganzen Tiergeschichte, aber stattdessen haben sie einfach nur Fellfarben genommen. Also Nazis, die reinen sind halt äh, alle Tiere mit hellem, weißem Fell und ähm, alle dunklen sind dann Neger. Also er wird auch als Neger bezeichnet. Black mhm. ist ja ein Panther. Und er wird auch als Neger bezeichnet, man. Also sie benutzen auch den Begriff Neger abwertend dann. Was ich halt auch so ein bisschen seltsam fand im Zusammenhang. Ich hätte es schön gefunden, wenn man sich da ein bisschen was Eigenes ausgedacht hätte, mhm. weil es ja alles Tiere sind, auch wenn es ansonsten... Ähm, ja, und dann gibt's halt, wie gesagt, auch eine einen Band, der... Ähm, wo es um eine Verschwörung innerhalb dieses ähm, Nazi... dieser Nazi-Gruppe geht. Ähm, denn... Ja... <lacht> Ich will ja nicht spoilern. Vielleicht will das noch jemand lesen. Ja sage ich mal nicht äh, genauer darüber. Aber das mhm. kommt halt vor. Es sind aber nur... Ähm, in einem Band kommt ein bisschen was in der Richtung vor. Ein Band geht komplett darüber. Wo es komplett über eine Verschwörung in so einer Nazi-Gruppe geht. Mhm. Und ähm, der letzte Band ist dann wieder frei von Nazi-Einflüssen. Da... Ähm, hat Blackside halt eigentlich die Schnauze voll und will eigentlich Urlaub machen. Das läuft dann natürlich auch nicht ganz so, wie er sich das gedacht hat, wie das halt so ist. Mhm. Aber ähm, der ist dann wieder ein bisschen, nimmt einem wieder ein bisschen den Druck von dem ganzen Nazi-Zeug, was halt vorher stattfand. Aber alles in allem, sehr schöne Krimi-Geschichte, hat mir gut gefallen. Hat halt die übliche Krimi-Stimmung, ähm, ohne zu viel oder zu wenig zu sein meiner Meinung nach. Ja, schöne Zeichnungen. Ich liebe halt dieses äh, Menschen-Tiere-Ding. Mhm. Und ja, solide Geschichte. Also wenn man auf äh, Krimis gerade aus halt der äh, Zeitepoche diese klassischen Krimis steht, à la noir, mhm. sehr empfehlenswert. Das kriegt halt nicht jeder hin, dieses Umwandeln. Äh, Captain Baloo geht ja in Wirklichkeit über den Kalten Krieg, wenn man es genauer anschaut. Und sowas kriegt mhm. halt nicht jeder hin. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, wenn man dann wieder halt gucken möchte, äh, Black Set ist auf jeden Fall kein Kindercomic. Das nein. ist auf jeden Fall für eine Nein, nein, das, das ist, ist äh, klassischer direktiv genau Also die sind nicht ich würde keinen klassische Noir-Detektiv-Romane vorlesen. Es geht nur darum, viele gucken, also das ist ja das, womit hm. viele, viele, viele Zeichner, die eben solche Tiergestalten zeichnen, Probleme haben, entweder sind sie Disney, das heißt für Kinder, oder sie sind im Furry-Bereich, was dann auch so ein sehr weirden Bereich ist. Also ja. Deswegen hat er wahrscheinlich sich gedacht, okay, jetzt müssen wir an der Stelle ernst werden, damit auch der Comic dann wieder ernst genommen wird. Ah, ja, es ist von Anfang an auch ja? ernst. Also im ersten Band äh, dieser Mord ist auf keine Ahnung, Seite 4 oder so quasi, mhm. hat man die erste Leiche. Das ist auch eindeutig nach der Zeichnung, dass das nichts für Kinder ist. Mhm. Ja. Also das wird schon ziemlich schnell klar. Also die Stimmung ist auch ja. sehr noirlastig die ganze Zeit, auch wenn man Tiere hat. Aber nee, die, die Nazi-Geschichte, erstens nervt mich eh, weil es einfach ein bisschen überstrapaziert ist. Mhm. Und hätte es halt ein bisschen subtiler oder schöner auf die Tierwelt umsetzen können. Und es wäre immer noch wenn man eine Gruppe äh, Unterdrückerleute sieht, die von der Oberrasse reden und äh, solche Embleme am Arm haben und Flaggen in einer gewissen Farbe und Konstellation, mhm. denkt jeder sofort an. Es wäre so nicht schwer gewesen, ohne wie gesagt, den Begriff Neger und sowas reinzubringen, sondern einfach eigene Beleidigungen die ein bisschen angepasster sind drauf. Hätte mir halt gut gefallen. Hätte ich halt einfach irgendwie cool gefunden. Aber das ist auch der einzige wirkliche Kritikpunkt. Ansonsten mhm. ein schönes Noir-Detektiv-Ding. Mhm. Nun muss doch mal gucken, das ist ja jetzt auf was wurde welcher Sprache wurde ursprünglich gezeichnet. Französisch. Es kann durchaus sein, dass da irgendwelche Übersetzungsprobleme dann wieder vorliegen. Mhm. Also das ist immer so ein... Ich bin immer ein bisschen... Kann, kann sein bei der Sache mit dem Neger. Kann natürlich sein, dass das ähm, anders war, aber... Ähm, muss gucken, was die, die ganzen Bilder sind. und so alles ist halt wirklich ja. schon, schon wirklich so, ja, wir machen da jetzt Tiere in Nazi-Klamotte hin. Ja, wir dürfen das Zeichen nicht zeigen, jetzt machen wir da ein bisschen was anderes, aber es war halt schon ein bisschen... Mhm. So. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, <lacht> Ich gleich mal. <lacht> habe noch einen Comic hier liegen, was ich ganz gerne. Und zwar in einem Comic-Podcast. Ja. sprechen wir ja. Comics. Damit wir auch mal über Comics sprechen, nicht nur über Cartoons. Hey! Vorstellung auszutrinken. Oh, oh, oh. Äh, äh, und Steffen äh, will nicht über Cartoons reden, weil er keine Ahnung davon hat. Genau. Was ich gleich noch beweisen werde. Ja. <lacht> äh, <lacht> Passt prima zum <lacht> Thema Zeitreise, weil der Band heißt Das Geheimnis ewige Jugend. Äh, mit dem Untertitel 40 Jahre Abrafaxe. Die Abrafaxe. Die, Abrafaxe. die Abrafaxe sagen euch was? Das ist das, was immer auf dem Comic Salon Erlang durchgesagt wird. Dass die Abrafaxe an irgendeinem Stand signieren. Was? Signiert werden. Signiert werden, ja. Die Abrafaxe sind ein elementarer Bestandteil meiner Jugend, weil... Wie der geneigte so. Hörer äh, Das kann ich auch nicht kennen. Ja, das ist einfach. Wie der geneigte Ancient Hörer so. äh, schon weiß, <lacht> bin ich im Osten groß geworden und als solches Ostkind gab es äh, ja, und in Paris. gab mhm. es lasst mir immer ins Wort fallen, müssen die Entschuldigung. So, äh, die sie diese sie hier Stand. Beim Mosaik, genau. Genau, beim Mosaik. Und ähm, ja. Als, als solche habe ich diese auch seit dem Jahre 85 in etwa verfolgt. Mhm. Und äh, seit dem Jahre 87 glaube ich sogar abonniert. Und ja, das war das eine. Ja, ein oh ich habe gesagt, so flug, sorry, Junge Hühner. Äh, 87. Da lag ich mit ja. Schnuller im Bett. Da, nein, da habe ich auch schon Comics abonniert. Ja. Das, das Mosaik, das kurz zur Erklärung, war ja so ziemlich das Einzige, äh, was man als, als vollwertiges Comic äh, zu DDR-Zeiten äh, erwerben konnte. Ähm, es gab da sicher noch andere Geschichten wie... Äh, und Fix und Faxi, glaube ich, die zwei Mäuse, genau. Hm. Und Fix und Faxi, nein. Nee, das waren die nee, am nee, einfach. Fix und Faxi. <lacht> oh Gott. Und dann gab es noch andere Sachen, und naja. Äh, jedenfalls, die Aprofaxe waren halt über irgendwie Bestandteil meiner Jugend. Was Jungen, machen die da? Ich bin Moment, die ersten Seiten und dazu komme ich Drogen doch gleich. Und, okay. Hallo. Pst, ja. Ruhe. <lacht> Und der kleine Junge ist ein Hört Professor. auf zu spoilern. Ja, Ach Mann. Ja, ich will spoilern? So. Ich habe nur Seite 1 angeguckt. Das ist kein Spoiler. <lacht> äh, ja, und jetzt äh, ist halt in München äh, dieser Band rausgekommen, 40 Jahre faxe weil es die tatsächlich schon seit 40 Jahren gibt. Überraschung. Und ähm, ja, dann musste ich mir natürlich diesen Band mal mitnehmen, weil A, ich die beiden auch im Band abgedruckten ersten Ausgaben der Abrafaxe selber in der Sammlung nicht habe, weil, wie gesagt, ich ja erst äh, deutlich später da eingestiegen bin. Und, ähm, weil 75, ja, genau, 75 sind die Abrafaxe entstanden. Und wie gesagt, seit 85, also gut zehn Jahre später, lese ich die dann. Und, ähm, was dazu führt, zu diesen beiden ersten Geschichten, ist praktisch eine Spezialgeschichte am Anfang, die, äh, auch schon mal irgendwann woanders abgedruckt war, aber jetzt halt nochmal mit diesen beiden Ausgaben zusammen in dieser 40-jährige Ausgabe äh, abgedruckt wurde. Und äh, sie erzählt so ein bisschen äh, natürlich äh, retcon-mäßig, wie, wie es dazu gekommen ist, dass die Apaxe damals äh, praktisch in, in, in der Vergangenheit äh, ihre Abenteuer gestartet haben. Also die Geschichte spielt so äh, ziemlich genau im Jahre 1975, allerdings in den USA, in Kalifornien meine ich sogar. Ne? Und äh, ja, und da geht es halt darum, dass der äh, Brabax, einer von den drei Abrafaxen, äh, in einem Perselina. Forschungslabor. Biotech Institute of Pasadena. Ja, mit einem gewissen äh, Wachstumsdrogen äh, oder Medikamenten mitarbeitet mhm. und diese über Umwege dann äh, jeweils in die Blutbahn der drei Abra-Faxe gelangen. Und ja, sie sprechen ja, äh, über wenige Tage um Jahre um mehrere Jahre altern. Und um das dann zu ver das äh, passiert, umzukehren, gehen, ne? genau. Äh, Lasst euch bitte äh, Spritzen bewerfen. <lacht> um das dann praktisch umzukehren, äh, ja erleben die drei Knume praktisch so einige Abenteuer bis da <lacht> sie <wirst. lacht> da dann in Südamerika, glaube ich. Ja dann, wo sind sie dann gelandet? Entschuldigung. Ähm, sie sind doch, äh, erstmal in Rio de Janeiro und ja. dann wuscheln sie rum, äh, fahren dann Rio Negro hoch und äh, das sieht nicht mehr nach Brasilien aus. Das könnte, obwohl. Ja, Argentinien, ja. Brasilien, Nürnberg. Genau. Decke. So. Und landen dann praktisch im äh, Grunde in der Vergangenheit, wie gesagt, in den ersten Abenteuern ja, der werden sie immer, also. immer älter werden. Und immer ja, ja. Mehr, äh, Zunächst und dann wieder jünger. Jünger. Ja. Ist jetzt kein großes Spoiler, es ist halt äh, eine übliche Geschichte, die dazu leiden soll, was dann später in den ersten äh, Abrafaxe-Geschichten passiert ist. Genau. So. so, viel dazu. Was sagst du denn, als eine, die jetzt die Abra-Faxe nicht näher kennt, <lacht> ähm, äh zu dieser Zusatzgeschichte, die da vorne drin ist, die ja deutlich moderner gestaltet ja. ist, als das, was man logischerweise nachher aus dem Original aus dem Jahr 75 praktisch dann sieht? Also genau so habe ich es mir vorgestellt. No. Was denn? Das ist, äh, äh, Wie meinst du denn das jetzt? <lacht> das ist halt äh, typischer äh, 70er-Jährige-Retro-Kram. Retro -Kram. Musst du hinten, du musst ganz, ganz hinten hin Ja gut, man muss halt gucken, Simpel, von wann das ist, Re ja. Re und so. äh, ja. Also, 76 Mosaik. Ja. ja, 76 ist dann das. Es die Heft erschienen sozusagen. Ja. 75 hat man 70. angefangen, das ja. zu das sieht entwickeln. Aus wie die Asterix und Obelix-Dinger ja, vom, vom ja. her und dem ganzen. Genau. Und dem vom da haben sie sich halt auch damals äh, ein bisschen inspirieren lassen logischerweise und äh, ja, das zu Zeit DDR-Zeiten wohl gemerkt, ja, genau. weil es ja eigentlich schwierig war überhaupt an solche äh, Geschichten zu kommen und äh, ja, also, die Vorgänger der Abrafax Habe waren jetzt ja. Ich das richtig verstanden, die reisen durch die Welt und du kriegst dadurch Zeiten. damit mhm. halt historisch, also, sowas ähnliches mhm. wie schön ist das Leben, nur halt. Genau. Nicht Französisch also, das, der, der Grundgedanke immer bei, bei den Abrafaxen war halt, verschiedene Länder in verschiedenen Epochen mhm. näher zu bringen. Und das war zu DDR-Zeiten, wie gesagt, eine, eine tolle Geschichte, weil wir ja selber jetzt nicht so haben sie so euch einfach halt ein Bildung eingeimpft, als ihr Weit klein reisen konnten. Wir so, haben getan, also ne? es Spaß, wir haben euch Bildung eingeimpft. Habe. Du kannst es nicht mehr spielen. Ich verstehe schon. Ja, ja. nee, das war nicht nur so getan. Ich glaube, das war auch das, das Ziel der ganzen Geschichte. Einfach, wenn wir schon Comic machen, dann eins, wenn es uns noch ein bisschen bildet. Und das mhm. war das, was äh, ganz gut funktioniert hat und mir bis heute offensichtlich auch noch sehr gut funktioniert, weil Abra-Faxe, das kann man ruhig sagen, oder das Mosaik ist so das äh, Comic-Magazin aus Deutschland, was nach wie vor besteht und äh, dem es offensichtlich auch noch ganz gut geht. Oh, also, schön, alles, der eine hatte dieselbe Frisur wie mein Vater lange Zeit. Ich schämme mir drei Haare über die Glatze, denn dann sieht es nicht so kahl aus. Nein, es sieht schlimmer als kahl aus. <lacht> ja. Mhm. Männer tut das nicht. Und deswegen kündige ich gleich mal an, dass wir da so eine kleine Serie machen werden. Also ich habe da jetzt äh, mal ein paar andere Bände noch äh, wiederentdeckt. Also die habe äh? ich, hab ich, hab ich halt schon Ewigkeiten und äh, ja, die werde ich mal so nach und nach mal hier mit vorstellen, weil äh, man gerade bei den Abrafaxen, auch bei den äh, Comic-Alben, die dann in den 90ern erschienen sind, äh, bis in die 2000er rein, äh, doch sehr sehr unterschiedliche Aspekte auch Sehen kann von den Abrafaxen. Also, die, die eigentliche Heftserie, die ja monatlich erscheint, ist ja immer, hat immer praktisch eine Jahresserie hindurch, okay. die in einer speziellen Zeit und Epoche, in einem speziellen Land, spielen. Im Moment ist das Rom, das alte Rom. Und äh, ja, und äh, irgendwann haben sie dann noch äh, diese, diese Alben rausgebracht, die dann wiederum in sich abgeschlossene Geschichten beinhaltet haben, die wiederum in anderen Zeiten gespielt haben. Sehr interessant. Aber das stelle ich dann mal in den nächsten Episoden vor. Mhm. Jo, äh, dann wollten wir noch ganz kurz über eine Cartoon-Reihe sprechen, die ich neulich entdeckt habe, nämlich Teen Titans Go. Die, was ich gelernt habe, eine... Äh, Weitere Serie ist, ein Spin-Off oder Fortsetzung oder sonst was, ist von Teen Titans. Teen Also Teen Titans Go ist offensichtlich so die die Slapstick-Variante, habe ich ja, mit erfahren. Ja. Und von der anderen ja. Serie, die äh, zwar auch schon, also die zwar auch schon etwas kindlicher gestaltet mhm. war als jetzt zum Beispiel Deswegen Batman ist es oder ja seltsam. Weil ja. Teen Titans ist ja schon eigentlich. Eine, ja, Teen ähm, Titans ist. Ähm, Kinder, ähm, mit, Jugendliche. Ja, Jugendliche Kinder, ja, Kinder, früher Jugendliche, sag ich mal, aber, aber schon nicht mehr für die älteren Jugendlichen, sondern. Mhm. Es ist es halt, sagen wir mal, so recht gewaltfrei, weil es ja halt mehr es so Slaps Ja, es ist sehr ähm, mhm. die Kämpfe haben keine richtige Gewalt. Also dieses Es gibt zwar mal düstere ja, Themen ja. und es gibt auch. Ähm, Tiefere Streiks, also ja. die eine muss ihren Vater überwinden und solche Geschichten, aber ähm, es ist alles sehr, sehr äh, jugend- und kindgerecht. also mhm. Genau, das kann man durchaus einfach mal nebenher gucken. Äh, die Char Charaktere, die drin vorkommen, sind einmal eben äh, Robin, dann... Ja, hm. vor seiner Zeit mit Batman oder so Ja, genau. Nee, nee er, war war war Batman, er war bei... schon mal Batman. Er war schon mal Batman-Sidekick, aber hat dann die äh, Teen-Titan-Gruppe quasi genau. mitgegründet sogar. Erst also mhm. so ein bisschen mhm. Anführer. Mit ja, so. das ist ja genau. das auf dann den Dann Beast Boy, heißt der nicht Beast Boy? Beast Boy, Beast Beast Boy, Beast Boy, Beast Boy genau. Ja, der sich in den den den Unterschied Tiere verwandelt genau. Dann Raven, die dieses... Äh ähm, äh, ja, die hat so okkulte Mächte, so ein bisschen... Mhm. Und sie, sie muss ihre Emotionen sehr stark kontrollieren, damit sie genau. diese okkulten Kräfte unter Kontrolle hat. Mhm. Genau, weil sie auch immer mit einem. Dann gibt's äh, Star. Starfighter? Starfire. Starfire. Starfire. Starfire. Mhm. Ah, genau. Starfire, die und, von einem anderen Planeten kommt, super optimistisch, sieht so, aus ja. ihren in eurem Laserstrahl ja, und das auf Robin ist so unheimlich steht. niedlich, ja oh, ja. oh ja, Und dann gibt es noch Dings, äh, der dann später. Cyborg. Cyborg, Cyborg ist ja. der coolste von allen. Definitiv. Äh, er ist der ja etwas ältere, größere Typ der halt ja. äh, ein Bio-enthender ein mechanisch enthender Mensch. Das ist ein ja. Zeitbock, wie der Name schon sagt. Ja. ja. Sie ja. wohnen zusammen mit einem Teen Tower, der passenderweise ist ein ein Tee ist. Ja. Mhm. Er ist ein großer Wolkenkratzer Morgen Form Baum ja. eines Tees. Genau. Also so vom. Äh also es sind einfach eine, eine kindlich Jugend. Also sie sind ja so Anfang, ja so um die zwölf oder so, mhm. so vom Setting her. Es ist halt eine, eine jugendliche Superheldengruppe, die die Stadt beschützt und ja. Immer sie mal haben auch, Dinge sie haben auch Gegner, macht. die immer mal wieder auftauchen und auch. Ist das, in den, ist das in der Serie auch San Francisco, wo sie sind oder? Ich, das, das müsste San Francisco nicht, sein. Ja. Schon. Weil äh, Teen Titans gab es ja natürlich auch schon lange vorher als Comic Variante mhm. und ähm, da war ja die Konstellation ähnlich. Hat zwar auch immer mal variiert, wie das halt bei den Teams immer so ist, ja. mhm. aber äh, so das Grundteam bestand eigentlich so aus den Charakteren, die da jetzt auch mit drin sind. Ja. Ich habe die Comics jetzt nicht gelesen. Ich fand die Serie halt immer, die ist halt flach, aber ja. es ist halt genauso wie eine Spider-Man-Serie. Also, ja, Man kann genau. Mal angucken. Sie, ist, ähm. sie ist aber schön gemacht, die Charaktere sind sehr ähm, konsistent, also mhm. die sind immer so, wie sie sind. But. Teen Titans Go jetzt, oder? Bei Teen <lacht> also Titans Go ähm, sind die Charaktere teilweise, durch um slapstickig zu sein, ähm, nicht mehr richtig mhm. in Charakter, was mich halt auch sehr gestört hat. Ich kann Mit sowas kann ich nicht. Also wir hatten eben gerade eine sehr lustige Diskussion, äh, bevor wir jetzt aufgenommen haben, weil wir kurz dachten, dass ich Steffen doch vertan haben muss. Weil er kann er die doch niemals Titans nur Go gut finden und Teen Titans gar nicht ich kennen. von Teen Titans selbst habe ich auch ganz wenig gesehen. Wenn überhaupt. Also, ja, also wir haben jetzt eben gerade nochmal nach den äh, Zeichnungen und also man findet die recht schnell auf YouTube, so ein paar Ausschnitte davon. Und ja, Steffen findet wirklich Teen Titans Go gut. Und äh, wir sind und der etwas... Der kannte Teen Titans nicht. Wir sind Doch, ich kannte das schon, aber ja, ich habe die hab Serie halt nicht, nicht gesehen, Du hast erinnert. als erstes mit Teen Titans ja. Go angefangen. Voll seltsam. Richtig. Wir ja. sind wir sind kurz schweigen. Weil ich, die, äh, weil ich die jetzt halt kurzfristig gesehen habe. Ja. Aber <lacht> dann werde ich mir bei Gelegenheit noch mal die Titans angucken. Ja, ja, mit 40 Grad Fieber ist das besonders empfehlenswert. Voll top. Das letzte Mal bei so hohem Fieber <lacht> habe ich Mirror's Edge gespielt. Das war großartig. Ich bin keinen Meter weitergekommen. Das ist du auch so bei Mirror's Edge. Ich war großartig in Mirror's Edge. Ich habe immer einige. Mh, Goldstern. Ich bin traumatisiert. Stolz. Ah, pratsch, Ah! Pratsch, ah! Pratsch. Niemals in der Nähe sein, wenn Tony Achievements ja. ja. So, ich stoppe, das sind jetzt Insider, die <lacht> einfach versteht. Es gibt jetzt ein neues Mirrors-Attribut und wir hatten echt Angst, weil Rihanna Pratchett nicht mehr mitschreibt. Aber es ist wohl ganz gut. Wir sind gespannt. Ja. Sie, äh, wie ist das? Computerspielteilende. <lacht> Was? Ich wollte. Ja. Wir oh, brauchen oh? wieder ein Computerspiel-Podcast. Ja, den machen wir als nächstes. Wir leihen uns ja, auf die Ja, wir machen Karten mal sowas in der Art, aber ich weiß noch nicht genau. Und machen dann einfach ja. immer unseren Computerspiel. Wir müssen natürlich auch über Computerspiele, dann sprechen die Comics zu Bezug. Ja, Deadpool liegt da. Ich kann es nichts von nicht so ultra. Ich weiß. Völlig egal, ich glaub, Das, das einzige Gute alle. an dem Spiel sind eigentlich die Cutscenes. Das Gameplay ist total Kacke, aber die Cutscenes sind toll. Wenn ich mir anschauen? ich habe auch Dings gespielt. Fuck äh, mir später Name nicht ein. Dieses Spiel, was durch alle Spiele durchgeht, was so schlecht gemacht war, aber es war unheimlich lustig, weil du warst in, auf einmal warst du in Gears of War und in Final Fantasy. Halt natürlich nicht in der. Mit dem Namen, es sondern ist, ja, <lacht> das ist So geil. Aber ich will das jetzt weiterhören, Steffen. Das wollen unsere Zuhörer <lacht> bestimmt auch Nein, ich, ich, ich, noch mal. Ich, werde, ich werde recherchieren, wie das Spiel ja, ist. Ich habe das auf jeden Fall ja. verliehen und nie wiedergekriegt. Ich muss das mal recherchieren, ja. wie das Spiel hat. Das ist voll gut. So, Spiele spielen. doch, jetzt langsam. Doch, doch, spielen. spielen. Ja? Ja, ja. Die Hörer können spielen. Ach, wir machen jetzt ein Hörerspiel. <lacht> ein, Ge ein Gewinnspiel. Genau. Die Uni und, hat nämlich was zu verlosen. Genau, ich verlose einen meiner Uni-Comics <lacht> mit Unterschrift und so weiter, wenn das gewünscht ist. Und auch und, abgeleckt, wenn es gewünscht ist. Nein. Wohl. Ja. <lacht> Vielleicht von Also, Feli. unsere Hörer können du auch zu ja. Felis Katzen bringen und oh, gucken, was da passiert. Okay. Also, ähm, es gibt eine ganz einfache kleine Frage. Und zwar... Wir müssen ähm, das noch mal ein bisschen an, anpreisen. Ja, also dieses Comic äh, hat es ja schon also. anpreisen. Ist, ist, Limited ist, Edition. Ist, ist ja praktisch, ist ja. Ja praktisch äh, zum Gratis-Comic-Tag. Genau. Es gibt äh, nur 50 Stück. Und, genau. Äh, 50 Stück limitiert. Ja. So, und... Der äh, Preis wird steigen, Leute. Und, äh, Moment, ist, es, gibt, es, gibt, <lacht> es gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr umsonst. Ja. Das gibt es jetzt wirklich nur noch bei uns einmal zu gewinnen. Mhm. Und, ähm, ja... Die Uni hat natürlich da schon gesagt, also sie wird dann gern auch was reinzeichnen, wenn das denn gewünscht ist. Gerne. Wir, sind auch, und wir sind auch alle drei, also die, die, die, ich sage jetzt mal, die Stammmember äh, sind auch hint hinten drin <lacht> ja, verewigt. Ja. Auch wenn das gewünscht ist, werden wir da das natürlich Feli noch dazu. Äh, unterschreiben. Genau, dann <lacht> wird die Feli hier noch exklusiv dazu gezeichnet, wenn das nichts ist. Und ähm, die muss ja natürlich auch noch unterschreiben. Ach du Alarm. Und, ähm, ja, dazu hast du dir eine verdammt knifflige. Habe ich die Frage schon gestellt? Hab ich Quizfrage <lacht> ausgestellt. Äh, aus, ausgestellt. Das ist aus, eine sehr geordnete Frage. Ich bin heute nicht Weil ganz her, Mann. Ja, der Priestern bringt hier mal Ruhe es und Ordnung rein. Das das geht überhaupt um nicht. <kohm> <und immer Penisse. lacht> ich ist Schon wieder eine Anarchie hier. Äh, es geht um eine Geschichte. Genau, und wie zwar um Nephilias Spiegeltheorie. Mhm. Und da möchte ich wissen, was, welche Form denn der Sitzsack hat, auf dem sie sitzt. Ja, kann man herausfinden? Ja, aber ich sage euch nicht, wie. Wie sieht der von Nephilia? Sitzsack von Nephilias <lacht> <von> Nephilia <lacht> aus? Fragezeichen. So, bevor meine Stimme komplett weggeht. Äh, ja, wie gesagt, also Nutzt unsere Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail oder äh, ja, am besten wird sein, ihr, ihr schreibt uns eine E-Mail, weil sonst können es ja die anderen dann lesen. <lacht> Unter allen, die das Richtige, äh, schreiben. Wird mit einem Random-Nummer-Generator der genau. Gewinner ausgelost. Oder äh, vieles andere. Ihr könnt uns es auch, PNs, ihr Na, uns Nein, das auch, tue ich nicht, dann bin ich. <lacht> nicht. Ihr könnt uns auch Bart. Oder Bart. Ja, Ihr könnt uns auch per PN über Twitter schreiben oder über Facebook oder, ja. Hauptsache, äh, ihr macht es halt nicht öffentlich, weil sonst verratet ihr ja praktisch die Lösung mhm. und macht es euch nur unnötig schwerer. Unter, unten drunter wird noch ein Einsendeschluss äh, gepostet werden. Ja. Ähm, wenn die ja Folge gut, sollte auf gehen. jeden Fall bis die nächste Episode erscheinen. Also ja, aber erst, wann also ist das? Deswegen. Ja, zweifel immer am 1. <lacht> <lacht> Diese Folge erscheint hier am 1. Juli. Also würde ich sagen, ja, wir, wir nehmen ja ungefähr gegen Mitte des Monats immer auf. Ja. Also ich würde sagen, bis zum, bis zum 15. Juli ja. sollte eigentlich. Reicht. machbar sein. Es ist nicht sonderlich schwer, äh, zumal ja Uni bei uns omnipräsent verlinkt ist, also von daher... Das äh, also, äh, das nächste Mal definitiv auch wieder mehr Comics, da werde ich ein bisschen Zeit haben zu lesen. Momentan ist gerade genau. mehr Zeit zum Zeichnen. <lacht> genau. Ja, da kommt ja noch ein Riesenauftrag dazu, dann äh, praktisch für den Gewinner. <lacht> oder die Gewinnerin. Ja. oder äh, <lacht> Genau. Und dann hoffen wir auch, dass beim nächsten Mal der Breedstorm wieder mit dabei ist. Ich gebe raus. Wenn und er sich endlich versöhnt versöhnen. Ja. Ich möchte das nicht. Und mich hier der raus. Ich bin einfach zu die, stolz, aber Die nutzen bei 40 Grad Fieber aus. So Siegt und äh, immer, das wissen wir dank Sailor, -Man. Sailor -Man. Nie wieder in Vertretung die Fehlie hier zu hören. <lacht> Schreibt, oh, dass ihr ah, mich vermisst. Schreibt, dass ihr ah, mich vermisst. Es, es rächt sich aber auch sofort. Ey. So. <lacht> Hallo, und, und Alter, äh, <lacht>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 Die alberne Weisheit ist... Ich war glücklicher, als ich noch auf den Monitor gestarrt habe.